Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer vierhundert Mein Name ist René. Außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute. Der Duke. Ja, Servus, hallo. Die Patricia. Hallo. Und auch mal wieder dabei, Frau Alex. Boop, Haha. Perfektes Ich habe gerade eben beim Intro schon gedacht, leck mich am Arsch. Ich glaube, die letzte Folge, wo ich dabei war, war 300. Und jetzt hast du 403. <lacht> Warte, ich kann, ich kann das nachgucken, wenn du das unbedingt wissen willst. Nee, nee, nee, nee. nee. Das ist, glaube ich, nicht <lacht> zu meinen Gunsten. Das, das definitiv <lacht> nicht. Möchte, ich möchte mich diesem Hörenden voll kurz vorstellen. Genau, sind so Mittlerweile ganz andere Leute da, ja. Genau, stell dich doch mal kurz vor. An. <lacht> ja, so, so lange ist es nicht her. Äh, 396 steht hier in meiner Liste. Also, das kann noch, ist noch nicht gar nicht so lange. Kann her. nur ein Kurzauftritt gewesen sein. Ich wollte sagen, wahrscheinlich habe ich dir nur den Server gebootet oder so. <lacht> <lacht> könnte ja könnte auch sein. Ich kann ja mal bei Spotify reingucken, ob überhaupt jemand dazugehört hat. Vielleicht muss ich das doch <lacht> noch mal vorstellen. <lacht> Nein, sehr schön, dass ihr dabei seid. Wir starten in unsere zwölfte Season, die wir hier begleiten. Das ist echt krass. <lacht> genau. <lacht> ja. und ich habe mich komplett verlernt, deswegen ist Alex auch dabei, wie man die Technik bedient. Deswegen. <lacht> Nein, wir starten in unsere zwölfte Season und wollen heute reden über Transfers, über Euroleague-Spiele, über Vertragsverlängerungen von Hütter und über den äh, Social-Media-Fail des Jahres, würde ich mal behaupten. Ähm, zumindest steht er da ganz groß in unserer äh, in unserer liste weil wir werden auch heute über Dummschwätzer. Äh, sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal so ganz äh, aktuell mit dem Thema an, was ja so am aktuellsten ist: ähm, Transferthematik. Heute bekannt gegeben: der Tausch Gacinovic äh, gegen Zuber. Gacinovic geht zur TSG, Zuber kommt ähm, zur Eintracht. Ich will jetzt noch nicht über diesen Twitter-Post reden, aber generell erstmal äh, die Frage an euch: äh, Wie geht's euch damit? Patrizia, wie geht's dir denn damit? <lacht> Weil ich habe schon ein paar Tweets gelesen, deswegen wird mich interessiert. Auch. Ja, mir geht's nicht so gut. Ich bin äh, sehr traurig, ehrlich gesagt. Nicht unbedingt, äh, wurde ich auch schon auf Twitter gefragt, warum denn jetzt alle rumheulen. Ähm, nicht unbedingt wegen der Leistungen. Ich meine, wenn man ehrlich ist, war Gacinovic jetzt ja, durchschnittlich ein guter Bundesligaspieler halt so einfach da und hat geholfen in manchen Momenten, in manchen Momenten eher weniger. Ähm, das ist jetzt nicht so das krasse Problem. Mein Problem ist einfach, dass das eine Identifikationsfigur war, eine der wenigen, die es noch gab, würde ich jetzt sogar sagen. Und ähm, dass er halt wirklich fast alle, beziehungsweise alle der emotionalen Momente der letzten Jahre mit der Eintracht durchlebt hat, sei es Relegation, sei es der Pokalsieg, auch das andere Pokalfinale, wo man halt eben nicht gewonnen hat. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, man hat bis diese Gerüchte aufkamen, ja auch nicht wirklich jetzt drüber nachgedacht, dass er gehen könnte. Und dann erwischt es einen schon so ein bisschen kalt. Deswegen ja. Definitiv. Traurig. Definitiv, ja. Hm. Das geht mir tatsächlich und das ist ganz halt so heim. Also. Ja. Ich glaube, ne? also das macht es nicht besser. Geht, Problem. Ist das Problem. Ja. Ja. ja. Also ich meine, ganz ehrlich, dass, dass wenn, dass wir sagen, okay, weißt du, er geht, äh, weg von der Eintracht, ne? Klar, ein nächster Schritt ist ja auch so von auch bei mehreren Seiten tatsächlich so kommuniziert worden. Das ist ja nochmal die eine Sache, ne? Dass du einfach sagst, okay, Tapetenwechsel, das kann ja tatsächlich auch ganz gut sein. Überhaupt kein Drama. Aber dass du dann halt jemanden mit dieser Historie innerhalb der Bundesliga wechseln lässt und dass der dann zu dem beschissensten möglichen Kackverein geht, ja, weil bei allem Respekt, das ist ja jetzt hier ja kein Hoffenheim Podcast, das ist halt einfach ein richtiger Kackverein. Hoffenheim ist ein absoluter Nichtverein, den kein Mensch braucht. Die haben gefühlt 350 Fans und davon haben sie 250 bezahlt und 100 sind irgendwie Nachkommen von Hopp. Tut, tut mir leid, bei allem Respekt, das ist, das, das triggert mich und das finde ich echt eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich sehr, sehr traurig, dass er genau zu diesem Verein wechselt. Ich hätte es so schön gefunden, außerhalb der Bundesliga, wäre mir ganz lieb gewesen, aber jetzt gerade innerhalb der Bundesliga so... Das ist für mich schwierig und du hast ja schon angesprochen, man darf er echt nicht vernachlässigen, auch wenn die letzte Saison wirklich nicht gut war, so mit einer Torvorlage bei über, ich glaube, 29 Spielen, das war eindeutig zu wenig, Torgefahr überhaupt nicht gezeigt. Der ein oder andere mag sich auch daran erinnern, da war ich beispielsweise in Vaduz und da haben wir uns alle gefreut, dass er bei dem hohen Sieg wenigstens einmal das verdammte Tor getroffen hat. So ja, Aber du hast damals schon gemerkt, alte Mann, Mann, Mann, jetzt komm doch mal in die Saison. Also... Da hat er auch schon so ein bisschen neben sich gestanden. Aber es ist trotzdem derjenige, der uns in der Relegation das erste wichtige Tor geschenkt hat gegen ähm, gegen Nürnberg, hat dann in Nürnberg die richtig wichtige und sehr, sehr gute Vorlage geben, gegeben für Seferovic. Ja, und dann, über, du hast ja schon gesagt, DFB-Pokalfinale. Das sind aber nur ein paar Dinge, weil er hatte ja immer wieder diese Spots nach oben. Erinnern wir uns an das grandiose Tor, was er gegen Lazio Rom geschossen hat. Scheiß Regen, Kackwetter gewesen, ich war auch dort. Und irgendwie waren eine merkwürdige Stimmung, ein paar Fans sind eskaliert, aber dann macht er dieses Wunder, diese Wunder ich glaube es war ein Freistoß oder was, auf jeden Fall war es ein ziemlicher Hammer. Also da sind so Momente, die ich schon mit ihm verbinde, deswegen tut es mir ein bisschen weh, ein bisschen sehr. Ich finde es mit Toffenheim überhaupt nicht so schlimm. Also Gibt ein paar Sachen, die ich nicht so ganz verstehe. Wenn er den nächsten Schritt machen will, frage ich mich, warum, wir, warum er einen Wechsel anstrebt mit der geringstmöglichen Veränderung. Ne? Also, der geht gerade mal 100 Kilometer weiter, bleibt in der gleichen Liga. Ich weiß nicht, was das für eine Veränderung sein soll. Also, ja. er, er wechselt aber dann wenigstens zu einem Verein, da sind halt keine Fans. Ne? Also, keine Ahnung. Ja, klar, der der wird auf jeden ich. Fall nicht nächstes Jahr äh, im, im blauen Trikot durch die Gegend rennen und die Brust küssen oder so. Ne? Also, von daher ist es mir eigentlich. Bums, ob der jetzt für Hoffenheim spielt. Das, also de, da habe ich jetzt tatsächlich so überhaupt keinen, das, also das äh, berührt mich emotional gar nicht. Also ich kann es von, für, für ihn kann ich es nicht verstehen. Weil wenn er jetzt nochmal, also klar macht das Sinn, dass er wechselt, weil es hat jetzt einfach fünf Jahre nicht geklappt und wir, glaube ich, reden seit fünf Jahren auch zu jedem Saisonstart darüber, äh, schafft Gacinovic dieses Jahr den Durchbruch ja. und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es das auch in der sechsten, siebten, achten Saison nicht mehr passiert wäre. Aber dann halt so einen Wechsel zu machen, der eigentlich null Veränderung bringt, also er kann ja sogar in Frankfurt wohnen bleiben und zum Training pendeln, also sogar das geht ja, so wenig Veränderung ist es. Ja. Deswegen verstehe ich ja, das, ist das nicht Punkt so ein guter Punkt eigentlich, ganz. Alex, ja. Also ich, ich muss tatsächlich auch sagen, äh, emotional, wie wir alle schon gesagt haben, natürlich hat man die Bilder im Kopf, äh, die ja, großen Momente, die wir mit Gasinovic erlebt haben. Andererseits ist auch Gasinovic der typische Spieler für mich, und da haben wir ja schon immer drüber gesprochen, der immer wieder falsche Entscheidungen, auch gerade in den wichtigen Momenten ähm, getroffen hat, wo wir ja teilweise hier verzweifelt sind, wo wir einen Tisch gebissen haben und gesagt verdammte Axt, äh, Gasinovic, warum platzt da nicht endlich mal der Knoten? Deshalb gehe ich auch da mit Alex mit, wäre wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht passiert. Was mich auch geärgert hat, ist natürlich dieses, der Wechsel, auch im Tauschgeschäft dann. Und dann, wenn man sich die Zahlen natürlich von Zuber, keine Ahnung, ob er uns wirklich jetzt weiterhilft oder nicht, äh, anschaut. er äh, Transfermarkt ist ja immer mit äußerster Vorsicht zu äh, bewerten, aber auch drei Millionen Unterschied. Äh, der Ich glaube, Gasinovic mit sieben gewertet, Zuber nur mit vier. Gasinovic für erst 25, Zuber schon 28. Und spielerisch auch, weiß ich nicht, ist zwar was Solides mit Zuber, bringt er uns aber wirklich... Es ist für mich so ein bisschen... Ja, das, das tut mir auch weh, irgendwie, dass man sieht, oh, wirtschaftlich macht der Wechsel auch nicht wirklich Sinn. Ähm, naja, ah, wirtschaftlich macht er vielleicht von daher Sinn, weil du ja für Gacinovic immer noch diese, was weiß ich, wie viel Prozent da äh, von einem möglichen Verkauf, die dann da irgendwie an Limassol gehen würden. Geflossen, also wir. am Ende hättest du mhm. wahrscheinlich auch nicht mehr als die vier Millionen in der Tasche ähm, gehabt. Also ich glaube, finanziell kannst du das schon noch irgendwie... Das ist aber ja auch spannend, Backstack. René, ob das überhaupt so funktioniert. Weil wenn du solche Absprachen ja hast, musst du dann vorher mit denen drüber sprechen. Wie funktioniert das? Wie werden die jetzt überhaupt beteiligt? Wie funktioniert denn sowas Keine dann Ahnung. überhaupt? Hat da jemand Ahnung von euch? Keine Ahnung. Was meinst du genau? Aber das ist ja, ist ja eine Ausdrickserei eigentlich. Du sagst, von der Transfersumme verdienst du 50 Prozent. Dann machst du ein schönes das ich, Tauschgeschäft. Das, ist... das heißt, wird dann wenn ja, die dann gegen ne? Also ich würde sagen, es ist so wie, äh, keine Ahnung, wenn du einen Firmenwagen hast, hast ne, du Geldwert einen Vorteil und du musst ja, so ja, genau. es ja jetzt mhm. auch. Ne? Also du kriegst halt äh, eine Gegenleistung in Form von einem Zuber und der hat einen, einen Wert von X und es ist ja egal, ob du jetzt, äh, also jetzt nicht egal, aber kommt aufs selber raus, ob du Zuber bekommst oder drei Millionen. Und von daher würde ja, ich, würd ich mal behaupten, dass äh, dass da irgendein Deal mit denen ausgemacht werden müsste, dass du das einen Anteil am Wert von, von Super Amt. bekommst. Mhm, genau. Genau. von dem ja. Marktwerk dann irgendwie 50 Prozent, wobei der jetzt dann nicht weiß, wer die dann am Ende bezahlt, ob wir die bezahlen oder ob Hoffenheim die dann irgendwie vielleicht sogar noch irgendwie bezahlt oder irgendwas oder wie sich das da irgendwie aufgeht, also, also ich ich glaub, finan finan fin Tages finanziell kriegst du ne? das noch irgendwie hin. Aber äh, was, äh, also das Entscheidende ist halt eben auch, was, was der Dennis gesagt hat, bringt uns das weiter. Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. so Ist das jetzt der Heilsbringer und vor allen Dingen auch für, welche, Gott, doch, bitte für welche Position dann am, <lacht> also ich am, am bitte Ende? bitte dich. Also der ist 28 Jahre, das ist ein solider Spieler in der Bundesliga, aber meine Güte, der wird uns nicht der wird uns nicht die, die, die Äpfel vom Baum holen. Jetzt das ist genau. ein guter Spieler, den du auf jeden Fall auf der linken Seite einsetzen kannst. Ich fand heute die Aussage schon verwunderlich, dass er für die Linksverteidigerposition sieht er sich nicht. Da stelle ich nicht mir schon so die Verfügung Frage, steht, ja. Ja, also hm. jetzt bei allem Respekt, du bist jetzt gerade einen verfickten Tag jetzt hier. ne? Wie wär's denn mal, wenn du einfach mal irgendwie versuchst, dich überhaupt hier mal einzufinden? Ja? Ich meine, weißt du, ganz ehrlich, das ist ja auch ganz schön, dass er jetzt hier irgendwie wie, der Mr. High Life, nur weil seine Frau jetzt einen Podcast hat oder so, oder was weiß ich. Ja, die ist ja scheint, der ja sowieso berühmter zu sein als er. Vielleicht auch mit gutem Grund. Ja, so, so viel Bäume, also so viel Superspiele hat er in letzter Zeit ja nicht gemacht, wenn ich mir seine Vita in Hoffenheim angucke. Nee, also nicht. ich ich finde, das ist trotzdem ein ganz guter Spieler. Ich habe den auch schon mal, also in der Nationalmannschaft hatte mir teilweise in früheren Zeiten, der ist, ich glaube, keine Ahnung, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich glaube, ich habe 2018 mal echt schöne Spiele von dem gesehen. Also der hat schon Potenzial. Aber es ist trotzdem nicht so, als ist das jetzt unser Go-To-Transfer für diese Saison. Das sollte es definitiv nicht sein, dass er trotzdem immerhin ein ganz guter Backup ist für Kostic, dass wir vielleicht ein bisschen weniger anfällig jetzt sind, wenn Kostic mal ausfällt, weil sowas kann immer passieren. Das ist, glaube ich, das ist schon ein Vorteil, aber trotzdem ist für mich tatsächlich nicht der Transfer, wo ich sage, okay, daran mache ich so viel <lacht> fest. Also das ist das, ja. das, das, das wirklich was, mich, was mich halt... Ich wie weil gesagt, ich finde die Aussage merkwürdig, dass er sagt, er will nicht Linksverteidiger spielen. Ja, weil in so einem ja überhaupt, ne? Also ja, in seiner ja, Antrittsrede eine, also schon, schon überhaupt über, auf irgendwelche Positionen zu beharren. Ich habe das Video gesehen und da dachte ich mir auch so, ja Junge, also mal kleine Brötchen backen ankommen und dann mal froh sein, überhaupt spielen zu können, weil momentan sehe ich überhaupt keine Position für ihn. Und er hätte gesagt, ist egal, Hauptsache offensiv, weiß ich nicht, ob er darauf spekuliert, der äh, geniale äh, Konterpart von Kostic auf der rechten Seite zu werden, aber auch da sehe ich ihn nicht. Und ich habe eigentlich ein bisschen Angst davor, dass es das im Vorgriff eine, äh, eine Entscheidung war, äh, ihn vielleicht sogar als Ersatz für Kostic zu verpflichten. Das wäre fatal tatsächlich. wäre mehr als, mehr als fatal. Hat er nicht in seinem Antrittsvideo auch irgendwas gesagt, oder als er gefragt worden ist nach Erwartungen, nach dem Motto, ich möchte endlich mal verletzungsfrei bleiben? Oh Gott. Was ich auch so einen geilen Einstiegssatz hab ich, finde. Also, habe ich wahrscheinlich überhört, nachdem ich mich darüber aufgeregt habe, dass, dass er noch keine Sekunde gespielt hat und gleich klar macht, dass er nur für bestimmte Positionen zu haben ist. Ja. Also ja, keine Ahnung. Patricia, hast du dir das Antrittsvideo angeguckt? Was hältst du von ihm? Ähm, ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen ratlos, einfach weil ich nicht weiß, für welche Position er jetzt geholt wurde, weil hm. ich mir denke, wenn er ja, also sagt er jetzt zum ersten Mal, ich möchte gar nicht linker Verteidiger spielen, oder hat er das in den Gesprächen schon klar gemacht, was ja eigentlich schlau wäre? Ja, das hat er ja, gesagt. ja, das hat er ja eben. gesagt. Also hat er gesagt, hätte er im Trainer, also mit denen hätte er auch, äh, der wurde ja hier in dem, dem Eintracht-Interview gefragt, so ja, äh, das hat er irgendwie klar gemacht äh, in den Gesprächen auch beim Trainer, das. Oder das ist mit Hütter so besprochen. Ich glaube, das war genau der Satz, den ja, er gesagt hat. Das ist schon mal beruhigend, aber äh, dann ist die Frage halt, wofür haben sie ihn denn eingeplant? Also, wir alle denken die Frage jetzt warum ja. Hütter eben nicht weg gleich ab. ins Maul gehauen hat. Das, tatsächlich. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, also, ich finde es halt alles so ein bisschen, man hängt so in der Luft, man weiß jetzt nicht, was bekommst du für einen Spieler. Also, schon so ein bisschen, aber. Wo genau wieder eingesetzt, das, das erfordert ja alles unterschiedliche Qualitäten. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt halt nicht, ich weiß, was wir abgegeben haben, aber ich weiß nicht, was wir im Tausch dafür wirklich geholt haben. Das lässt mich jetzt halt wirklich so ein bisschen ratlos zurück. Und auch die Angst von Alex jetzt mit, ähm, dass das jetzt so ein Kostic-Ersatz sogar vielleicht sogar sein könnte. Äh, ja, das ist so meine größte Angst. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Ich bin aber halt, ja, ich bin offen, ich sag mal so, jeder verdient seine Chance. Ich bin jetzt auch das nicht so, dass ich sofort, äh, weil ich habe jetzt auch schon einiges gelesen, dass halt wirklich schon Beleidigungen waren und ja, zu out und so. Es geht mir dann auch schon wieder so ein bisschen zu weit, weil ich mir denke, okay, komm, lass ihn ankommen, gib ihm eine Chance. Wenn er dann, keine Ahnung, endet wie Durm, dann ist es so und dann. <lacht> Ja, aber er soll halt seine faire Chance bekommen, weil er kann ja jetzt im Endeffekt auch nichts dafür, dass sich die Verantwortlichen für ihn entschieden haben und dass im Tausch dafür eine äh, ja, sympathische Persönlichkeit gegangen ist. Ich wollte gerade sagen, halt er hat ja auch nichts falsch gemacht. Nicht. Ich Eben, aber aber er, nicht er ist ja nicht derjenige, der gesagt hat, von wegen, ich will zur Eintracht und dafür schiebt ihr ja den Gacinovic nach Hoffenheim. Das hat er ja nicht gesagt haben, sondern das ist ja, ja eine genau. Entscheidung, die von wem auch immer aus dem Verein und das ist für mich ja noch die spannende Frage dahinter, wer hat wirklich diesen Transfer am Ende so eingefädelt? War das eine Hütter-Idee oder war das eine Bobic-Idee? Naja, also die Sache ist doch klar. Insofern ist es doch klar, dass Hütter auch nicht mehr spielerisch auf Gacinovic gesetzt hat. Also Das ist klar. Äh, das ist es, ja. Also man hat genau. in den letzten Wochen, äh, in den letzten Monaten auch schon festgestellt, dass Gacinovic mit dem System fremdelt. Hütter immer wieder versucht hat, ihn irgendwo einzusetzen, aber es hat ja auch am Ende jetzt auch nicht so wirklich gut funktioniert. Er war im Endeffekt nicht mehr in dieser Position und er passt natürlich in Zuber auch äh, besser aktuell rein. Also, weil er kann dieses an den Seiten spielen und er kann halt diesen Costage backup zumindest im offensiven Part halt spielen. Und was, was die Patrizia gesagt hat, das wundert mich tatsächlich, wenn sie jetzt schon Beleidigung, da muss ich mir auch die Frage stellen, was ist denn los? Also, ich meine, er hat ja überhaupt nichts Böses gemacht. Also, der, er ist halt für mich jetzt kein Wunderspieler. Ja, Aber ich meine, den beleidigen muss man denn jetzt auch nicht. Der soll erstmal ankommen. Und vielleicht wird er halt, ja, wenn er nicht der zweite Korkmaz wird, dann bin ich auch schon zufrieden. Ja, Also, wenn er dann ein bisschen mehr performt, dann ist mir das auch schon keine Ahnung, als Backup es okay sein. Es ist halt nicht, aber es ist halt kein 1 zu 1 Transfer. Weder für Gacinovic, auf, aus emotionaler Sicht, das, das kann er auch nicht. Aber es ist halt auch kein adäquater Ersatz dafür, dass wir vielleicht, und was ja durchaus immer noch realistisch ist, mit einem Abgang von Kostic rechnen, rechnen müssen. Weil wenn das der geplante, ja, das Ersatz krass, ist, hast also du ja. automatisch eine Kaderverschlechtung. Und das muss dir halt bewusst ja. sein. Ja, tatsächlich. Sehr gut, ja. Das kann ich mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, weil zumindestens, was ich so aus den Aussagen von Hütter immer raushöre, ist eigentlich schon, dass er ihren Kader aufbauen will, der konkurrenzfähig ist. Also das kann ich mir dann nicht vorstellen, dass das dann der Kostic-Ersatz Ja, aber das ist. haben wir doch in den Nein. ganzen letzten Transfers nicht gemacht. Deswegen bin ich tatsächlich auch ein bisschen unentspannt, was Zuber angeht. Nichts gegen ihn persönlich, aber... Also, tut mir leid, ich bin da auch nicht so, äh, nicht so. Ich, also ich will ihn eigentlich nicht haben. Ich muss den il -Sanka schon akzeptieren. <lacht> Und wir haben wir haben davor, äh, haben wir, haben wir keine Ahnung, auch äh, den ein oder anderen daneben Griff gemacht. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss, ist man muss meine es ist ein große bisschen... Hoffnung auf nächstes Jahr, der einzige Spieler tut Du bist der Einzige, auf den ich mich freue. Ja, ja aber, aber Alex, wir müssen... Wir müssen doch mal ja. gucken, hier ganz kurz noch mal zu dem zu der Thematik äh, Bobic und äh, Transfer. Wer hat das eingeläutet? Wenn du doch so die Nachrichten oder die verschiedenen Medien beobachtest, eigentlich hat doch der Vorstand und Bobic haben doch eigentlich das als smarten Deal verkauft. So von wegen, ah, wir dachten, da geht gar nichts jetzt. Corona mäßig sind wir eigentlich total äh, kaputt. Wir müssen Leute verkaufen, damit wir neue wiederholen können. Hier haben wir doch jetzt wirklich einen super Deal gemacht. Ähm, ich glaube, wir müssen uns hier auch leider, und das ist das Problem, an kleine Brötchen, anfangen, kleine Brötchen zu backen, dass wir uns wirklich mittlerweile über den transfer freuen müssen für einen und Marvin, da stimme ich dir voll zu, der eben am Ende keine Rolle mehr gespielt hat in der Kaderplanung von Hütter und dementsprechend wir dann zumindest einen bekommen, der vielleicht wieder Aspekte mit einbringt und dann auch Spielzeit bekommt und vielleicht es auch dann zurückzahlen kann. Wir müssen hier ein bisschen schauen. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, der Pandemie und so weiter auch geschuldet, dass vielleicht nicht mehr diese Transfermöglichkeiten da sind. Und wenn Bobic und Co. das als ähm, smarten Deal ähm, verkaufen, dann ja, denke ich mal, wenn wir da nicht so große andere smarte Deals sehen. Also oder, oder ähm, überproportional gute Spieler dann bei der Eintracht einfach holen, ohne dass wir entsprechendes Potenzial abgeben. Ich glaube tatsächlich ja nicht, dass ein Super 1 zu eins Kostic-Ersatz ist. Also da, da bin ich voll bei euch. Es geht ja gar nicht darum, um, um äh, die großen Transfers zu tätigen. Und ich habe auch nichts gegen kleine Brötchen backen. Aber ich habe es dagegen, dass man mir einen smarten Deal verkauft mit einem 28-jährigen Durchschnitts-Bundesligaspieler, von dem auch in den kommenden Jahren einfach nichts mehr zu erwarten ist. Also keine Ahnung, verkaufe einen Gazinovic meinetwegen für eine halbe Million und hol für die halbe Million irgendeinen No-Name aus Gott weiß was für einer Liga, von dem du dir aber versprichst, dass in den nächsten zwei, drei Jahren noch was geht, halte dich sofort meine Klappe. Aber das, das ist das ist für mich perspektivlos. Und das ist, also alles, was ich zu Ilzanka gesagt habe, kann ich jetzt einfach nochmal wiederholen und für Zube anbringen. Jetzt will ich mal ganz kurz, ich, ich ver verstehe die Kritik, muss aber tatsächlich auch sagen, Ilsanka tust jetzt damit auch ein bisschen Unrecht, weil das ein Spieler war, der ist ein mittelmäßiger Spieler, den wir echt für ein Abel und Ei bekommen haben. Und der, und der wird uns wahrscheinlich, der hat uns... Ja, der hat wechselhafte Spiele gemacht in der Ver Rückserie, aber der kann eigentlich noch mehr. Ich habe ich habe den auch länger beobachtet, denn das kennt den ja auch, wir, wir kennen den ja. Spiele. Und die Sache ist natürlich schon, dass der das Potenzial eigentlich hat, und der ist ja noch nicht so alt, zu einer einigermaßen relativen Stütze zu werden. Lassen wir abwarten. Erstes halbe Jahr ist sowieso immer schwierig, denn die Leute müssen wir da auch mal, müssen wir ein bisschen Zeit geben. Und wie gesagt, also ich finde, das ist noch für eine Bewertung zu schwierig. Ich verstehe trotzdem, welche Richtung du gehst, denn du sagst natürlich, die, die, äh, die Transfers, die getätigt wurden, waren nicht adäquat zu den Leuten, die abgegangen sind. Das ist natürlich Fakt. Und bei mir geht es ja, geht's ja eine ähnliche Richtung, wenn ich dann sehe, dass... vielleicht. Kriegst, kriegst du aber auch nicht hin, wenn reich. du einen Haller und einen, einen Jovic und so... Also kriegst du nicht hin. In die Liga möchte ich... Über, darüber reden wir auch gar nicht. Aber ich möchte halt auch irgendeine Perspektive sehen und nicht äh, die Spieler bei uns sehen, die gerade ihren letzten großen Vertrag versuchen irgendwo auszuhandeln und bislang solide mhm. Leistungen gebracht haben. Das ist so... Das ist so für mich... das, das das, das ist zurück zu Mittelmaß der Liga. Äh, die, die Bundesliga ist betoniert und wir gehören auf Platz 12. Ja, das verstehe ich. Mhm. Absolut. Ja, ich das, verstehe ich das, das ist der ich Punkt, auch, mit dem ich mich nicht anfreunden kann. Mhm. Ja, ich also, glaube, ich sehe das ähnlich sogar. Also ich glaube, es geht auch darum, dass diese Transfers einfach nicht spannend sind, weil auch Alex vorhin meinte, der Einzige, auf den sie sich freut, ist Tuta. Und ich kann das sehr, das sehr, sehr das nachvollziehen, an. weil das halt eben dieser... Dieser Transfer ist der halt noch aus dieser Ecke kommt, ja, kreativ und man weiß gar nicht genau, was einen erwartet und der hat Potenzial und der ist jung und äh, der ist aus einer Liga, die man nicht verfolgt hat. Und ich kann es sehr gut verstehen. Ich bin auch ein Fan von diesen No-Name-Transfers, eher als von diesen Bundesliga-Transfers von, okay, der ist jetzt 28, der hat den Zenit auch schon wieder fast überschritten und wir wissen halt, was wir kriegen. Der hilft uns eventuell sofort weiter. Wenn nicht, endet er halt wie Durm. So. Und... Das gefällt mir auch nicht, weil ich es halt auch einfach nicht so spannend finde und das ist auch nicht die Kadergestaltung, die ich mir so wünsche für die Eintracht. Und ich finde auch, es ist so eine Tendenz in die Richtung aber die letzten, ja, die letzte Saison und jetzt auch schon wieder. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass es halt ein bisschen mehr wieder in die Richtung geht, hey, was läuft da eigentlich in Frankreich in der zweiten Liga rum, was läuft in den Niederlanden rum bei kleineren Vereinen? Und ja, dass man halt irgendwie noch auf Potenzial hoffen kann, weil bei Zuba ist das halt jetzt wirklich schon so, dass man sagt, gut, der ist halt jetzt schon ein relativ entwickelter Spieler, sehr viel Form kann man da auch nicht mehr. Ja, ja. Das, ja, das ist ja, du hast ja vollkommen recht. Ihr habt ja beide recht, denn es, natürlich ist es diese diese Transfers, diese Captain-Obvious-Transfers. Es sind tatsächlich, du hast das Gefühl gerade, okay, Zuber den kennt, den kennt das ja stimmt, jeder. Ja. Also ich meine, du hast ihn in der Bundesliga gesehen, du hast ihn gesehen, dass er ausgeliehen war zwischenzeitlich an Stuttgart. Du hast gesehen, okay, da sind Ansätze dabei. Der hat auch schon super Spiele gemacht. Ne? Also es ist wirklich nicht so, dass der jetzt echt ein schlechter Spieler ist, auf keinen Fall. Aber er ist halt ist nicht das, was Leute, was Fans anzündet. Ne? Du, ihr habt Tutor eben besprochen, Dika war damals ein Transfer, wo du gedacht hast, oh, da kann was passieren. Wir haben jetzt gesehen, dass Toro aus mehrerlei Gründen auch nicht funktioniert hat, der wird wahrscheinlich jetzt auch wechseln. Da wünschen wir ihm auch alles Gute, das hat, stand unter keinem guten Stern, aber das war auch so ein Transfer, der mag, aber wir schauen mal, was da passiert, weil er hat ja schon mal Glück, es hat ja schon mal mit einem, mit einem anderen Spanier zum Beispiel so, sehr gut funktioniert. Und das ist halt jetzt gar nicht, du hast, es reiht sich ein seit der letzten Saison in die Transfers der, ja, okay, Captain Obvious, jeder kannte Bastos okay, wir wissen einigermaßen, was er kann und er hat viele Tore in einer relativ schwachen Liga geschossen. So. So, also, ist das, also das war das Ding äh, und dann gehen wir und das immer weiter ne und, äh, und äh, Ilse kannte ja auch jeder außer Bundesländer. Bundesliga. Ist das Gleiche, also, ist ja auch nichts Neues. So, ne? ja, es sind so das, sicher, das sind so Sicherheitstransfers. man Die ja. Ja. uns aber null weiterbringen. Also, also das, das, ist ist noch nicht mal, genau. das ist noch nicht mal Sicherheit, sondern das sind auch Transfers, mit, den, mit denen du mit Sicherheit nicht an die oberen Ränge angreifst. So, also die Sicherheit hast du mit denen. Ob du mit denen nicht unten reinrutschst, die Sicherheit hast du wiederum nicht. Vor allem äh, kreierst ja. du auch keinen Mehrwert, um es mit Cleansmanns worten zu sagen. Also du wirst für Zuber jetzt keine 20 Millionen mehr kriegen, außer das der explodiert jetzt noch mal so. komplett. Aber wer zahlt dann für einen 30-Jährigen so viel? Ja. Das ist halt und vor allem vor dem Hintergrund, dass die Eintracht ja jetzt die ganze Zeit auch sagt, hey, wir haben Verluste, wir haben wenig Geld, wir müssen gucken, wohin, dann würde ich doch sagen, ja, okay, dann zahl nicht so viel für die Spieler, was ja mit gestandenen Bundesligaspielern, da zahlst du halt schon mal mehr, als du müsstest, ähm, dann zahl halt weniger, hol dir ein Talent und hoff, dass das wie mit einem Dika ausgeht oder wie, äh, keine Ahnung, Vallejo, wie einige Spieler, die wir gesehen haben, die am Ende Jovic die bringen Geld und ähm, die können dir auch weiterhelfen. Ja, aber Klar, da habe ich, da hab ich eine Frage. Die müssen halt gern. sofort ich glaub, weiterhelfen. Das geht mit Hütter. Mhm. Glaubt ihr, Das geht Das mit ist genau Hütter. der Punkt. Das ist die, glaub, das das ist das ist sehr, die Frage, sehr, sehr die ich Punkt. mir da auch gestellt habe. Zum einen geht das tatsächlich mit Hütter und auf der anderen Seite würde ich halt auch behaupten, dass du halt nur mit den jungen Spielern halt auch nichts erreichst. Du brauchst am Ende schon auch so einen Super, der Erfahrung hat und der den Jungen dann auch irgendwie was mitgeben kann. Aber da aber weiß ich nicht, ob das Hütters eine Strategie eine Achse, tatsächlich ist. Noch. Ich wollte sagen, yeah. ja. Also. Wir haben, doch, wir haben doch genügend erfahrene Spieler. Also keine Ahnung, in Rode ist mittlerweile auch äh, schon fast bundesliga urgestein Du hast hinten mit dem Abraham jemand, der dir das durchorganisiert. Du hast einen Hasebe, der sowieso alle Fäden irgendwo lenkt. Also an, an gestandenen, älteren, erfahrenen Spielern mangelt es uns nicht. Deswegen kannst du da meiner Meinung nach einfach auch gut junge Spieler reinwerfen. Wir ja? haben genügend Leute, an denen sie sich orientieren können. Da brauche ich nicht den nächsten Zuba-Ilsanka-Dost. Das war eine gute Kette, die du da mit Dost auch aufgefragt hast, Marvin. Passt. Es hängt halt stark davon ab, was mit den Leistungsträgern jetzt auch ist. Also, wenn wir jetzt Stimmt. die Großzahl derer halten können, dann sehe ich das auch so. Dann haben wir eine Achse, wir haben unsere Stammspieler, wir haben ein Konstrukt, was stabil ist, einigermaßen, das sich kennt. Und da kann man sehr, sehr gut junge Spieler ranführen. Jetzt natürlich nicht wie damals Tutor irgendwie aus Brasilien, 19-Jähriger. Das vielleicht nicht, aber einer, der jetzt schon in Europa Erfahrungen gesammelt hat, aber trotzdem noch nicht ganz durchgestartet ist, würde da sofort weiterhelfen können. Perspektivisch. Es ist halt immer, es ist immer ein Risiko. Das muss man halt gehen. Bin auch ihren Freund von diesem System, was ihr hier auch, Patricia, insbesondere auch du jetzt nochmal klar dargestellt hast, junge Spieler, ein bisschen risikotransfermäßig. Ich meine aber tatsächlich auch so in den Interviews äh, von Hütter rausgehört zu haben, dass er schon so ein bisschen ah, er hat nicht schon wieder Lust auf so einen riesigen Umbruch im Kader, er will auf die gestandenen Spieler schon setzen. Ist natürlich dann blöd, wenn dir die Leute äh, ja, ich sag mal, ein bisschen äh, salopp unterm Arsch verkauft, wegverkauft werden, weil du einfach Geld bringen musst. Äh, da haben wir natürlich hier ein Problem. Und zu auch finde ich, dann äh, passt Hütter wirklich von seiner von seiner Art und Weise dazu, junge Spieler ähm, da einzubinden. Also muss sagen, unter Kovac hat das natürlich alles super geklappt damals. Äh, klappt das jetzt nochmal? Keine Ahnung, Ich kann, kann ich ganz schwer einschätzen. Wie seht ihr das denn? Ich finde ja, aber, aber es denn? Bedeutet ja. es denn, wenn er, wenn er so viel Einfluss hat, dass er eine Kaderplanung? so beeinflusst kann, dass das nicht auf die nächsten drei, vier Jahre ausgelegt ist, sondern exakt auf die nächste Saison, dass er bleibt? Also, ich, lass, mal, lass, lass uns doch genau dabei bleiben, denn die, die Hütter-Personal ist nämlich extrem wichtig, das glaube ich nämlich auch. Und äh, das hast du in der vergangenen Saison schon gesehen, also es gab ja dieses offene Gerücht und ähm ja, was heißt, das Gerücht war, gut, das können die Hörer und Hörerinnen jetzt beurteilen. Ähm, es gab aber im Endeffekt, äh, ja, ja, das, was uns auch an uns herangetragen wurde, dass mehr oder weniger klar war, dass die, diese, diesen Kader, der in der letzten Saison zusammengestellt wurde, nachdem so viele gegangen sind, ganz klar Hütters Handschrift war. Und genau die Transfers waren, die Hütter auch selber wollte. Er hat auch an, offenbar andere Angebote bekommen, die hat er dementsprechend nicht angenommen, auch wenn Manga ist ja weiterhin im Scouting, und hat die nicht angenommen und hat stattdessen die obvious, cho obvious Choice genommen. So. Und auch jetzt ist es tatsächlich so, wenn es jetzt um die potenzielle Vertragsverlängerung von Hütter geht, dass er, ihm ist es nicht, ihm reicht es nicht aus, immer wieder der Kreator, immer wieder der Aufbauer zu sein, sondern er will derjenige, der Erfolge erzielt. Er ist hierher gekommen nach einem DFB-Pokalsieg ähm, eines, äh, ja, eines Trainers. Das ist natürlich schwierig zu erreichen, zu duplizieren, aber er ist selber erfolgshungrig, er hat also selber Erfolge schon äh, erzielt und will selbiges natürlich auch tun. Und das kann er aber natürlich nicht, wenn ihm immer wieder Achsen, wir haben eben darüber gesprochen, es wurde wochenlang über äh, Trapp gesprochen, deswegen ist er mit dieser Klarheit jetzt herangegangen, hat gesagt, Trapp ist meine Nummer eins. Ich habe ein Gespräch mit Trapp geführt, habe ihm versichert, dass er meine Nummer eins ist, hat er gar nicht mehr Tun müssen. Diese Deutlichkeit, dass er seine Achse versucht zu schützen, ja, zeigt mir, dass er willens ist, genau diese Achse zu behalten und gleichzeitig noch draufzusetzen. Ich weiß aber nicht, ob das dann das sinnvolle System ist, dass du dann sagst, okay, dann haben wir Zuber jetzt. Ja. Keine Ahnung, ich tue mir damit auch ich tu mir damit auch schwer. Zuber ja. ist auch total ungerechtfertigt, so oft in so einem Gespräch, ja. Der kann dafür ja gar nichts. Vielleicht ist er ja wirklich ein guter Spieler. Aber es ist tatsächlich so, dass für mich auch ein Spannungsverhältnis ist, dass er offenbar, dass Hütte offenbar nicht derjenige ist, der jetzt schon wieder erfreut ist, wenn wir Tuta und irgendeinen Zweitligaspieler aus der französischen Liga anschleppen und äh, das so kann funktionieren, muss nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gerade bei ihm nicht so funktioniert und ich glaube, das ist ein Punkt, warum es noch an der potenziellen Vertragsverlängerung hängt. Aber dann stelle ich mir zu, jetzt... Wurde ihm, so als, wurde ihm so als kleines Smarties hingeworfen, so guck mal, Nimm mal den Zuber, jetzt hast du, was du willst, dann unterschreib jetzt. Ich glaube, der wird definitiv nicht so schnell unterschreiben, aber ich glaube, ein Zuba ist ihm tatsächlich lieber. Ich würde tatsächlich sagen, dass ihm im Zuba lieber ist, auch äh, als äh, ein Spieler, den er, von dem, den er nicht genau kennt, der irgendwie in der zweiten italienischen Liga äh, 15 Tore geschossen hat. Das glaube ich tatsächlich schon. Aber hat man dann nicht grundlegend am Anfang sich nicht sauber unterhalten über das, was man, was man will? Also zwischen Verein und Trainer? Ja, also für einen Zuber, was du gerade eben hast, für einen Zuber brauche ich keinen Ben Manga. Also das habe ich ja gerade gesagt. Das ist ja, das ist ja genau das. also das, das, Er hat ja in der letzten, das war ja genau das, was ich gerade gesagt habe, in der letzten Saison gab es auch Optionen, die Ben Manga geliefert hat, die er aber nicht angenommen hat. Das ist ja genau der Punkt. Ben Manga ist immer wieder in ist immer wieder hingegangen offenbar und hat gesagt, das sind, das sind die Optionen, die wir bieten und aber dann, äh, der Kader wurde dann da hauptsächlich nicht von Manga geplant, nicht von Manga und Bobic, sondern tatsächlich von einer Achse, die mit Hütter zusammenhängt, äh, weil die Brikada-Planung die dementsprechend offensichtlicher war. Es gibt halt unterschiedliche Transferideologien, kann ich mir sehr gut vorstellen, glaube ich. Und das ist auch das, äh, wonach es aktuell aussieht. Und die Frage ist halt mit Zuba, das ist natürlich, ne, wie gesagt, jetzt tut mir tut einem jetzt auch leid, wir müssen die nächsten Transfers abwarten. Äh, da wissen wir noch nicht, wer sich da durchsetzt. Aber wenn es weiter so ist, dass wir offensichtliche Transfers aus der Bundesliga selbst machen, auch unter Berücksichtigung, was wir hier auch die ganze Zeit ignorieren, das ist natürlich Corona. Ne? Du weißt nicht, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Vielleicht ist es am Ende ein smarter Deal jetzt mit Zube. Aber es ist halt im Endeffekt schwierig zu planen und vielleicht ist es aktuell gerade schwierig, dreieinhalb Millionen für ein Spieler auszugeben, von dem du nicht weißt, dass es funktionieren kann. Oder du gibst dreieinhalb Spieler äh, dreieinhalb Millionen aus für ein Spieler in der sch finanziell schwierigen Zeit, wenn uns immer der Vollgenölt wird, dass die Eintracht kein Geld mehr hat, dass du jemanden hast, der in der Bundesliga etabliert ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dieses ja. genau mhm. dieses Spannungsfeld, mit dem jede in der im äh, äh, äh, momentan in dieser ganzen situation zu tun hat und aktuell ist es offenbar zumindest ist das was der äh, was die Eintracht uns sagt so dass die nicht aus wirklich viel geld haben ja Und das, das macht halt echt nochmal mehr Probleme, weil sonst könntest du sagen, okay, wir probieren es mit einem mit Spieler, wie wir die alle, jeder von uns, der hier gerade in diesem Podcast ist, ist glaube ich, es schaut sich lieber Transfers an, die von Indica, äh, die Indica heißen, die in Jesus Valero damals, das war auch ein, das war ein geringes ah, Risiko. Geil, ja. Aber es, das waren Dinge, die geil gezündet haben, die uns angezündet haben. In halle ihr könnt mir doch alle nicht erzählen, dass jeder gedacht hat, nur weil er in den Niederlanden 20 Tore geschossen hat, dass der jetzt auch in der Bundesliga so zündet. Das hat ja auch eine Weile gedauert, aber es hat funktioniert. Das sind natürlich die Transfers, die uns emotional an den Verein binden. Ja? Aber vielleicht ist es halt so, dass es gerade mehrere Faktoren gibt, die dagegen sprechen. Ich weiß aber das nicht. passt doch irgendwie alles nicht zusammen. Also die ja. Eintracht baut ja, baut ja an ganz vielen Ecken seit zwei, drei Jahren um und stellt sich in vielen Bereichen neu auf. Und dieses neu aufgestellte zeigt mir einfach, dass der Weg ein anderer ist. Ne? Also ich baue das Scouting richtig aus, was gerade im, im Nachwuchsleistungszentrum alles umgebaut wird, um, um bessere Nachwuchsarbeit und vielleicht auch Spieler aus den eigenen Reihen irgendwo mit ranzuziehen. Das sind ja alles Sachen, die völlig konträr stehen zu ich verpflichte, Ilsanka, Zuba äh, und, und sonstige Leute. Das ist ja eine ganz andere Philosophie. Und wenn Hütter sagt, das sind die Transfers, die ich will, und die Eintracht baut sich aber komplett andere Abteilungen drumherum auf, dann passt irgendwas nicht. Ja, das war ja der, war ja der Punkt, den ich gemeint habe. Ist da am Anfang nicht richtig gesprochen worden, was das Ziel ist, was die, was die Ausrichtung des Vereins ist und was man will? Weil es klingt für mich halt exakt so, als wenn du sagst, du machst ein italienisches Restaurant auf und holst dir einen griechischen Koch. Funktioniert nicht so richtig geil. Ja. Vermutlich. Oder so denkst du denkst, du äh, gute italienische Küche <lacht> machen und hast doch immer den Pizzabäck halt am Ofen stehen. Ja. Also so klingt es für mich gerade so ein bisschen. Und da, da weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt gerade dann so alles in die richtige Richtung geht. Ich, meine, ich verstehe den Punkt von Marvin zu sagen, so okay, wir wissen jetzt gerade nicht, wie viel Geld zur Verfügung ist. Wir haben vielleicht auch nicht so die Scouting-Möglichkeit, wie wir es bisher hatten, weil vielleicht auch andere Ligen einfach früher aufgehört haben. Und man muss jetzt irgendwie einfach noch dieses Jahr irgendwie überbrücken und dann macht es vielleicht schon einfach Sinn für... Einen adäquaten finanziellen Rahmen, einen Spieler zu kaufen, wo du weißt, was du bekommst, um dieses ein Jahr jetzt irgendwie noch rumzukriegen, um dann wieder in diese Richtung zu gehen. Nur alle anderen Aussagen, die ich jetzt gerade eben so äh, gehört habe und die man auch so immer mal wieder vorher gehört hat, sagen mir halt, dass es auch nach dem Jahr nicht in diese kreative, wir schaffen Werte Richtung gehen wird. Und das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Andererseits, ja, wir reden jetzt natürlich über Zuber, wir haben über Ilsegger gesprochen, dann müssen wir aber tatsächlich auch so fair sein und Leute wie äh, Ache auch äh, mit ins Boot holen, der auch im Winter jetzt äh, verpflichtet wurde, Fakt ist, dass er jetzt im Sommer da ist und das ist ehrlich gesagt ein Transfer, da weißt du auch nicht, ob der hundertprozentig zündet. Das ist genau was. das ist ein Spieler mit den bestmöglichen Anlagen, der U-Nationalspieler ist, der in Niederlande gezeigt hat, dass er funktioniert und äh, wir wissen aber nicht, ob es so ist. Also tatsächlich geht das eher in genau die andere Richtung. Ne? Also, wenn, dann muss man aufs volle Bild zeichnen. Das ist, das ist richtig. Und dann ist da halt auch wieder so dieses Thema: wir wissen halt bei all den Transfers nicht, wer die jetzt am Ende halt eingefädelt hat, so richtig. Ja, ja aber dieses, also ich sag mal, dieses Corona-Thema, das ist natürlich. Das, das ist natürlich das Argument, was alles am Ende des Tages schlägt. Du ne? hast keine Ahnung, ob die, ob die Saison äh, losgehen wird. Wer weiß, was in den nächsten Wochen noch passiert. Ähm, klar sind die Planungen jetzt relativ optimistisch, aber wer weiß, ob das so auch eintritt? Es kann auch immer noch die Möglichkeit geben, dass die nächste Saison fast ins Wasser fällt oder genauso behindert läuft, wie, wie diese Saison gelaufen ist. Ähm, mit, mit allen möglichen Faktoren. Ja. Und deswegen ist es... Äh, schon verständlich, da vielleicht dann auch irgendein Deal einzugehen, bei dem nicht unbedingt Geld fließt, aber äh, der ein oder andere Spieler zufriedener im Kader ist, weil ich glaube nicht, dass Engacinovic äh, happy ist, äh, die fünfte Saison als ja, Nummer 12, 13, 14 bei uns im Kader zu sein. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es bringt dir natürlich als Trainer und als Mannschaft auch nichts, jemanden im Kader zu haben, wo du eigentlich weißt, dass der von Tag zu Tag schlechtere Laune kriegt, weil er niemals irgendwie äh, den Weg in das Spielsystem finden wird. Aber äh, ganz kurz nochmal, um es aufzugreifen, eigentlich reden wir ja hiervon, dass wir natürlich alle hoffen, dass keine Abgänge mehr jetzt stattfinden, weil an sich die Achse, über die wir ja alle schon gesprochen haben, ähm, lässt ja hoffen, wenn wir tatsächlich die Spieler auch halten können und dafür jetzt nicht die großen Transfers machen, dass wir schon wettbewerbsfähig sind, auch in der nächsten Saison. Oder seht ihr das anders? Sagt ihr, der Kader ähm, hat das Potenzial nicht oben mitzukicken nächstes Jahr. Das ist halt, also die, Frage, ist halt die Frage, wie du Kader an der Stelle umschreibst. Also auch da waren die Aussagen ja auch, wie ich fand, so ein bisschen, so ein bisschen äh, widersprüchlich. Auf der einen Seite gab es ja die eine Aussage nach dem Motto, wir haben einen sehr guten Kader und wir wollen da jetzt nichts großartig verändern, weil wir auch nicht irgendwie sehen, äh, dass wir viel Geld zum Investieren haben. Aber die andere Aussage war ja auch unverkäuflich, ist auch wiederum keiner. Also was ist jetzt Kader an der Stelle? Ja klar, im Moment, Tag heute, die 30, 32 Leute, glaube ich, sind wir momentan, die äh, da, ach du Schande, ja, also wie gesagt, es ist es ist natürlich hier, sind Spieler natürlich auch zurückgekommen, ihr habt es schon angesprochen, ich weiß nicht, inwieweit mit Barcock äh, gerechnet wird als als wirklicher Neuzugang, ähm, vielleicht macht Kamada den nächsten Schritt nochmal, ich ich kann es halt schwer einschätzen, inwieweit da auch äh, drauf spekuliert wird Sch Spieler, die in der letzten Saison eben noch nicht so performt haben, dass die jetzt mal wie so, äh, wo wir auch häufig genug drauf geschimpft haben, was äh, äh, dass er jetzt endlich zündet und vielleicht ist das äh, der Weg. Ich kann es ich kann's halt erst eigentlich beurteilen, wenn die Transferperiode fertig ist. Wir wissen wirklich, mit welchem Potenzial hey, dann, wir noch arbeiten können. Dann, dann gehen wir doch das mal ist durch. halt das Problem. Dann. Dann gehen wir doch mal einfach. Ich habe den Kader jetzt aufgeschlagen. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir gehen jetzt einfach mal durch, von dem wir sagen: bleibt, Fakt ist, die Eintracht wissen wir halt tatsächlich nicht, ob sie in der nächsten Zeit, das, das da muss man auch sagen, das bestimmt ja auch einiges. ne? Donnerstag Donnerstag über das Spiel, was wir, da werden wir gleich noch sprechen, das bestimmt natürlich auch den weiteren Werdegang dieses gesamten Kaders. Ne? Auf jeden Fall du, du am Donnerstag trotz aller widrigen Umstände weiterkommen und vielleicht geht dann sogar äh, dann in diesem Wochenendturnier oder beziehungsweise in diesem in fortlaufenden Wochen, vielleicht geht dann sogar noch mehr, dann sieht die ganze andere Sache anders aus. Tatsächlich ist es übrigens auch eine Schwächung, dass Gacinovic jetzt schon gegangen ist, dass er uns am Sonntag äh, am Donnerstag nicht mehr zur Verfügung stehen kann, dadurch, dass wir ja die Leute, die wir jetzt neu im Kader haben, zum großen Teil gar nicht einsetzen können, ne? was auch schwierig ja, ist. Ja, richtig, ja. Aber, aber gehen wir das doch einfach mal durch. Also, Trapp, sind wir uns alle einig, bleibt, oder? Ja. Ja. Also Muss nach den letzten ja. Meldungen würde ich sagen, ja. Ne? Mhm. Okay. Ich bin, ich bin da nicht so 100%. Ich, ich habe noch so einen kleinen 10 Teil wo ich davon ausgehe, dass Trapp noch gehen wird, aber Wir nicht zu Wir hatten zur das härter. ja schon mal. Wir hatten das schon mal. Also er hat ja den Vertrag verlängert Stimmt. und ist dann zu PSG gegangen. Also Stimmt, mit ja. so einem großen Video von wegen Vertragsverlängerung. <lacht> Gott, Zwei Tage Gott. später großes Video. Ja, ihr seid mir viel wert, aber ich gehe zu PSG. Das war auch so ein bisschen. Habe ich einen Krach wegbekommen. Aber ja. ähm, die, Aus <lacht> die Aussage war ja nur: Er geht definitiv nicht zu harter BSC. Ja, wobei er auch, aber war auch also er hat ja auch selbst gesagt, er hat gar nicht an Wechsel gedacht und er sucht jetzt nicht aktiv nach einem neuen Verein. Das klang schon so wie, ich möchte bleiben, aber ja, Stand jetzt, ne? Ja, Stand jetzt. Ich wollte gerade sagen, Stand jetzt ist der Spieler von Eintracht Frankfurt. Ja. Ja. Sch schauen wir mal, Freitag früh, 10. Uhr aber 8. Fakt ist, Fakt ist, es ist halt wichtig für Hütter. Ne? Für Hütter ist es wichtig. Ja. Für Hütter, aber wie du schon auch gesagt hast, die Art und Weise, wie der Kader aufgebaut wird, und das entscheidet sich ja sehr wahrscheinlich auch dann jetzt weiter nach dem Donnerstagsspiel, ist halt auch dann der die Entscheidung für Hütter, Vertrag zu verlängern und hier ein längerfristiges Bindnis einzugehen oder nicht. Also da sind halt sehr viele Variablen in dieser Gleichung. Mhm. Stimmt. Dann gehen wir trotzdem mal weiter. Also Renault gehen wir wahrscheinlich alle davon aus, dass er mittelfristig sich wahrscheinlich einen anderen Verein sucht, wenn Trapp bleibt, oder? Endhaft. Nachdem Schwolo heute zur Herder gegangen ist, setze ich auf Frönno auf Schalke. Oh, spannend. oh ja, könnte okay. könnte. Gut sein. Oh, oh, oh, oh ja. ja. Schalke hier mit neuer äh, Gehaltslimitierung äh, wird sich nicht allzu viel leisten können, deswegen glaube ich, doch... wäre das auch kein sinnfreier Schritt. Ja. Nö. Ja. Definitiv. Könnte, könnte durchaus sein, ja. Könnte ich mir vorstellen. Aber da will ich eins zu sagen, ich will nicht mit Felix Wiedwald als Nummer zwei in die Runde dann gehen. Klar, guter Punkt. Äh, genau, gehen wir gleich da weiter. Also Rendung sind wir uns alle einig, wenn Trapp bleibt, wird er wahrscheinlich nicht über diese äh, Transferperiode hinaus bei der Eintracht bleiben. Genau, ja, das ist natürlich, das hast du hast vollkommen recht. Dann müssen wir für Felix Wiedwald jetzt die nominelle Nummer drei aktuell. Ähm, ja, kann vielleicht auch Nummer drei bleiben, aber da muss natürlich schon nachgebessert werden. Ne? Du brauchst eigentlich wieder einen gleichwertigen Konkurrenzkampf in der, im T ja. der Bereich. Ja. Absolut. Ja, mit äh, Jan Zimmermann ist ja ein äh, Torhüter, der zwischen drei und vier geschwankt, das ist ja mittlerweile schon im Tortrainerstab, äh, Tor ja, das ist ja auch ganz gut, Ist ja, macht ja dort viele Fortbildungen. Irgendwann, ein dicker, ha habe ich bislang nichts gehört, Patricia, der wird erstmal bleiben, oder? Äh, ich hoffe sehr, also gab es da nicht irgendwelche PSG-Gerüchte, wobei ich da sehr, sehr schwammig glaube ich. Ähm, mhm. Wobei ich da denke, wie die mit ihren eigenen Talenten umgehen. Weiß nicht, ob die jetzt auch unser Talent unbedingt brauchen, was ja jetzt nicht mehr Talenttalent -Talent ist, aber schon noch irgendwie. Weiß halt nicht. Ich halte jetzt einfach mal bisher noch nichts Konkretes gehört. Deswegen gehe ich davon aus, dass er jetzt noch eine Saison macht, hoffentlich. Also, ja, ja, ich hoffe auch. Ja. Genau, also dann gehen wir, gehen wir alle mal davon aus, dass er bleibt. So, jetzt kommen wir aber schon zu Spielern, die durchaus wieder, gerade ganz aktuell, wir sind ja jetzt ein aktueller Podcast, vielleicht hört uns der ein oder andere auch live zu, Martin Hinteregger, gerade vor ein paar Minuten das nächste Gerücht aufgeploppt. Ne? Und oh. äh, ja, und zwar, dass der FC Sunderland äh, Interesse hat. Ich glaube, das war auch schon länger mal. Auf jeden Fall ist FC Sunderland mal, ja, mhm. ja ähm, aktuell unter dem für ihn natürlich auch bekannten Trainer Ralf Hasenhüttel sehr interessiert. Das müsste South Southampton sein. Sunderland? Was habe ich gesagt? Sunderland, Sunderland, aber Sunderland spielt doch so, nee, dritte in der Liga, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, nee, es ist, danke, gut, dass du sagst, Southampton, ich habe sie die ganze Zeit aus, Southampton, <lacht> Sunderland, naja, aber Sunderland war auch mal der was mit war S? auch mal. Ich glaube schon, ja. Ja, was mit S, ja genau, sehr gut, das, danke, danke für die Kurve. <lacht> Southampton, genau, ähm, ja genau, mit Ralf Hasenhüttl als Trainer, ähm, No, ja, durch wachsende Saison jetzt als Tabellenelfter gespielt, aber scheint tatsächlich ein ernsthaftes Interesse an äh, Martin hinteregger zu haben und was ich da jetzt im Transfer, ich müsste mal ganz kurz gucken, ich habe den Tweet auch schon so offen gehabt, irgendwie werden roundabout 20 Millionen Pfund, ja die gerüchtet werden. Das kann, sich dann, das kann sich dann jeder ja, übersetzen. Um, das weiß ich nicht genau, aber Fakt ist, also 1 zu 1 Gerüchte. ja mindestens, oder? Es gibt, es gibt leider immer wieder Gerüchte um Martin Hinteregger und Southampton. Ich weiß nicht, ich finde den Verein jetzt so mäßig attraktiv, aber vielleicht ist es gerade in Anbetracht der Tatsache, dass ein Multimillionen-Euro-Vertrag oder Fundvertrag für mehrere Jahre, so ganz sicher ist der, der Junge nicht, oder was meint ihr? Also es wären 22 Millionen Euro. Mhm. Also ich könnte ich, ich würde es fast ein bisschen zu wenig finden, tatsächlich. Ich könnte mir allerdings, auch wenn es mir sehr leid tun wird, könnte ich mir diese das für ihn als nächsten Schritt, wie du schon sagst, auch mit dem Trainer und so weiter, könnte ich mir das durchaus vorstellen, es würde mir aber ernsthaft in der Seele weh tun. Ich glaube da nicht ich mal, dass sagen. er das für sich sehen würde, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Deal ist, wo die Eintracht sagt, komm, Innenverteidiger haben wir noch zwei, drei, den verkaufen, bringt Geld in die Kasse und tut weniger weh, wie zum Beispiel ein Kostic. Ja, aber Leute, dann wären wir doch also wahnsinnig, wenn dann Abraham im Winter geht. Winter noch geht, äh, und dann spielst du in der Innenverteidigung und mit. Und wenn noch dann eventuell verletzt ist, dann ja. hast du wirklich äh, das. Also muss man doch wirklich sagen, nicht sagen. spielen. Oh Gott. Ja gut, aber ob, ja, das er, ob das jetzt erste Wahl für die Position ist? Ja? Hast du einen Zuber, der will nicht Linksverteidiger spielen, einen Ilsanker, den du nicht in der Innenverteidigung sehen willst? Also, ich weiß ja nicht. Ja, dann musst du halt wieder reinvestieren. Also weiß nicht, wenn die jetzt Hinteregger abgeben, dann will ich halt einen Innenverteidiger sehen, der aber genau, auch irgendwie genau. sofort einsatzfähig ist, der aber nicht unkreativ ist. Also wird schwierig, mich zufrieden <lacht> zu stellen. Aber das ist ja, ich, ich wollte gerade sagen, schreist du also, nach müssen, müssen wir dann 40 wir jetzt Millionen mal mit hin hin Transfer? <lacht> ja, also das, das befürchte ich dann halt, dass halt genau das passieren wird. Wollen die Bayern ich weiß nicht, wo ich nicht ob wir das so werden. wollen. Aber das ist, ja, Patricia, du hast ja vollkommen recht, das ist nämlich die große Schwierigkeit. Ne? Ich meine, du hattest, du hast zwei Optionen verstreichen lassen. Du hast die kostenfreie, also natürlich Handgeld, pipapo, aber ablösefreie Option mit Knoche verstreichen lassen, ne? wo es die eine Meinung gab, die gesagt hat, naja, das könnte doch aber ein ganz guter Transfer sein, ne? noch nicht so alt, ähm, auch nur Nationalspieler na, und so weiter äh, zu Union Berlin, was eine krasse Kiste mhm. tatsächlich ist. So, den hast du, das hast du verstreichen lassen. Du hast mit ähm, äh, Johann, äh, nee, nee Anton, Anton Johann, äh gut, ich habe es heute nicht so mit Namen. Ähm, mit Waldemar Anton hast du einen Spieler, der äh, auch potenzieller Nationalspieler sogar auch war, auch Union Nationalspieler, der bei ähm, äh, Hannover gespielt hat, ist jetzt auch gewechselt. So, also, also das sind zwei Spiele, die in, in eine ähnliche Kategorie, nicht von der Qualität, weil Hinteregger eine Qualität drüber, Qualitätsstufe drüber ist, allein mit seiner Torgefährlichkeit. Aber das wäre Leute gewesen, die du bekommen hättest können. Alles andere, du, dir sagst ja vollkommen richtig du würdest am Ende echt mit Problemen darstellen, wenn plötzlich ein Dika und Tore deine einzigen Verteidiger sind, die unter 30 sind. Ne? Weil du sowohl Abraham als auch Hasebe, ja, wie lange können wir mit denen noch planen? Beide haben eigentlich mehr oder weniger ihren mittelfristigen Abschied angekündigt und bei Tuta das ist eine vielversprechende Hoffnung aber das wissen wir halt und selbst dann haben wir zu wenig selbst dann haben wir zu wenig ja. weil sowohl Jannik Brugger als auch Finn Otto die beiden Junioren äh, jungen Spieler 18 und 19 der kannst du mit denen überhaupt nicht planen und wir wissen wie gut die Eintracht in Anführungsstrichen in der letzten Zeit mit ihren Jugendspielern umgegangen ist aber Marvin du hast noch Fayette vergessen der nee, ja richtig genau Letzt Fayette wir jetzt. genau Fayette kommt jetzt, oder ist jetzt, dürfte heute, oder heute wiedergekommen sein, ne? Ich glaube, es ist doch ja. jetzt vorbei. Ja, genau. Fayette hat ja zuletzt, zuletzt in der, hat ja zuletzt in, der Türkei relativ viel gespielt am Ende der Saison. Da weiß ich nicht, haben die, haben die nicht einen Vorkaufsrecht oder sowas? Haben die irgendwas? Ich meine, möglich? der wäre was drin, aber sie hatten, glaube ich, diese Klausel nicht gezogen, soweit ich das verstanden okay. habe. Wie immer, wie, wie immer. immer. Also ja. Tatsächlich ohne Scheiß Deals mit Fernández oder Birketjaus in der letzten Zeit Hat's sind sein. nie ich so, dass die Kaufoptionen sind, das, also beziehungsweise dass die Kaufoption gezogen wird. Das ist echt frustrierend. Aber ja, was sagen wir denn mit Valet? Auch ein sympathischer Kerl, aber so wirklich weiter geht's wahrscheinlich bei uns auch nicht, oder, Alex? Das, also das, der hat ja auch solide Spiele gemacht, ne? Also mhm. der, der ja. steht halt hinten, ja, ja. der steht halt hinten wie eine Wand. Das ist halt auch eher Marke. Ich klopfe den Ball mal auf die Tribüne. Ein kreatives Aufbauspiel geht mit ihm auch nicht. Aber äh, wenn, unsere, wenn unsere Anforderungen jetzt auf dem Niveau sind, ja dann willkommen zurück, Simon. Ich sag, ich sag mal so, den kannst du als, als Backup in einer kritischen Situation immer noch verwenden. Für ein, zwei Spiele ist er immer gut. Ich glaube auch tatsächlich, dass der stimmungsmäßig für die Mannschaft echt ganz okay ist. Für den wirst du jetzt auch nicht den Riesen, die Riesen Ablöse bekommen und ich glaube auch nicht, dass du für den das Riesengeld bezahlt. Also ich würde ihn jetzt nicht zwanghaft irgendwie versuchen, äh, irgendwie zu verramschen. Okay. Also muss, muss man nicht unbedingt abgeben, meiner Meinung nach. Gerade wenn du jetzt sagst, Du brauchst vielleicht auch den ein oder anderen, weil wir ja doch auch gerade in der, in der Abwehr den ein oder anderen älteren Hasen dabei haben, ist es vielleicht ganz oh, gut aber da will Ich würde nicht für Fayette spielen, bitte. Nee, ich muss wirklich sagen, lieber abgeben und was Neues probieren. Ich finde, ich halte von Fayette wirklich da hinten in der Innenverteidigung nichts. Hast, ja, also ich würde dann lieber auf so einen, so einen jungen Spieler nochmal, also da bin ich äh, Team Patrizia in dem Fall, was Junges probieren nochmal, dann äh, zur Not, wenn Hinteregger geht, will ich auf keinen Fall mit Fayette dann spielen. Äh, aber du äh, hast doch also, noch den einen oder anderen jungen Innenverteidiger tatsächlich da, mit dem du probieren kannst. Mit gutem Potenzial, ich weiß, mit, meinst du jetzt Finn Otto und so die Leute? Das. Guter Otto, also da hast du ja den einen oder anderen. Ja, also ja, aber, du brauchst ja auch Punkt. Ne, ne, aber du brauchst ja auch eine gute Achse im Endeffekt mit ja. Leuten, die, ja, okay. äh, das sind alles Spiele für mich, die, die kannst du in ein funktionierendes System, wenn die Spiele funktionieren, dann, ich glaube vorhin, ich weiß gar nicht, wer es von euch gesagt hat, wenn das, wenn, die, wenn das Team funktioniert, kannst du super junge Spieler integrieren, dann klappt das auch und dann machen die sich keinen Stress, dann blühen die richtig auf, aber in Situationen, dass du hier im Kader-Planungstag äh, 4.8. für die neue Saison sagst, ach komm, äh, die äh, Gestandenen, die verkaufen wir jetzt mal, die Jungen, die reißen das dann schon und wir testen dann ein bisschen, da würde ich ja wahnsinnig werden. Da müssen wir einfach aufpassen, dass das Gleichverhältnis äh, oder das Verhältnis zwischen wirklich gestandenen, ordentlichen Spielern und den Jungen, die dann auch im Endeffekt natürlich eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen, aber du darfst denen keinen Stress machen, weil ich glaube, das funktioniert nie. Und da, wie gesagt, für mich ist dann Simon Fayette wenn der mit so einem Jungen noch dann spielen muss, da habe ich an zwei Positionen, wo ich äh, wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekomme, ähm, sobald ein Gegner anläuft. Also da muss man einfach, finde ich, höllisch aufpassen, dass man jetzt hier eine stabile und wir haben immer gesagt, die Defensive muss unbedingt stabil sein, sonst geht es auch nach vorne nichts, sonst funktioniert es mit der doppel sechs wieder nicht und so weiter und so fort. Also gerade da hinten tut es mir echt weh, wenn wir hier Säulen verkaufen, wenn wir nicht adäquat nachlegen. Und ich glaube, dass die Situation es nicht hergibt, dass wir einen Abgang vom Hinteregger durch einen Gleichwert Ersatz dann wieder kompensieren und da kriege ich einfach Magenschmerzen. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir die Leute bald halten. Ich glaube halt, den den Hinteregger Ersatz haben wir ja im Kader. Ich glaube, das soll dann ein Dika sein, weil wirklich oft zusammengespielt haben die beiden nicht. Das heißt, ein Dika soll den ja, nächsten ja, ja, Schritt stimmt. zum Stammspieler spielen äh, machen und dann brauchst du halt einen Ersatz für entweder ein Dika als Backup quasi oder halt einen Ersatz für einen der alten Hasen, dass du halt neben einem Dika jemanden aufstellen kannst, weil die linke Seite war ja eigentlich von Hinti gepachtet und ein Dika war da jetzt nicht so häufig ja, auf dem stimmt, Platz. Stimmt, ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Ersatz für Hinti eigentlich schon ein Dika ist und du dahinter aufbauen musst. Dass du halt keinen direkten Ersatz für Hinteregger brauchst. Ja, das ist, ja, ja, okay. das ist ein guter Ersatz. Ein Dika, ich, ich finde den super und ja, mich, mich stört dann halt nur wieder die Breite in der Innenverteidigung, die dann fehlt. Oh ja, oh ja, ja. Das stimmt, ja. Ja, aber das da ist, das ist genau wieder... ein sehr, sehr guter Punkt tatsächlich. Also ich finde, ähm, ja, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du mit dem Dika den potenziellen Hinteregger-Nachfolger da, da drin hast, okay? Kann ich nachvollziehen, wenn du. Wenn, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ne? man muss auch immer überlegen, Hinteregger ist selber 27, wer weiß, vielleicht ist das noch ein großer, gro richtig großer Vertrag und wir wissen, wie in Großbritannien auch das Geld bezahlt wird. Und dann ist es, ja, ja. <lacht> Sunderland, <lacht> dann ist es Southampton am Ende des Tages, die wahrscheinlich doch ein paar Euro locker machen können und vielleicht nochmal in anderen Preiskategorien bezahlen. Ja, stimmt. I don't know, das wissen wir nicht. Wenn es ein Fünfjahresvertrag ist, wo er pro Jahr fünf Millionen bekommt, ah ja, ist ja auch niemand sauer. Ne, muss man ja auch sagen. Klar, kann man nachvollziehen. Aber es zeigt sich, in der Defensive scheinen da wirklich äh, Dinge dann aufzureißen. Wir, wir haben auch gesagt, Tuta wollen wir behalten. Ne? Den wollen wir jetzt auf jeden Fall erstmal sehen. Ne? Genau. Abraham bleibt auch. Äh, die Bis beiden habe ich eben Winter, schon genannt. Ja. Äh, Finn Otto und Yannick Brugger, die kann ich nicht seriös beurteilen, von, äh, von Finn Otto weiß ich, dass er Junior-Nationalspieler ist, ein großes Talent, ja. äh, das wird zumindest immer wieder gesagt, das müsste man uns aber vielleicht jetzt mal zeigen und wichtig ist halt, dass sie irgendwo <lacht> mal eine Spiel ja. also, Spiel Einsatzzeit bekommen. Ich würde sagen, die Im brauchen Zweifel auch halt Einsatzzeit, also im Zweifelsfall ja. sind das so Kandidaten, die du eigentlich in irgendeine zweite Liga oder irgendwas verleihst, damit sie Einsatzzeiten bekommen, weil die werden jetzt bei uns nicht… Stammspieler in den in 20 Spielen sein. Ja, genau. Müsste man halt mal was tun. Ne? Ja, genau, genau. Dann gehen wir weiter. Also, jetzt hier Innenverteidiger abgehandelt. Wie sieht es mit Jetro Williams, Williams aus? Ist die Alex schon wieder da oder muss die noch Rolladen aufhängen? <lacht> schon wieder da. <lacht> Alles klar. Was sagst du, was sagst du zum Jetro? Ich, glaub, ich glaube, dass da in einem Deal versucht wird, weiterzuarbeiten, dass er zurück nach England geht. Also, der hat sich ja auch hier nicht mehr wohlgefühlt. Es sein, war sein Wunsch, in die Premier League zu kommen. Ähm, den wird er immer noch haben. Ich glaube nicht, dass der Bock hat, hier zu bleiben. Und ja, also, der, böse bin ich auch nicht drum. Hm. Ich glaube, ja. er geht. Wie siehst du das, Marvin? Ist ja tatsächlich auch so eine Sache. Ich glaube, ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Aber hat er nicht letztens sogar auch einen Tweet abgeschickt? Warte mal, Willems, vielleicht finde ich das jetzt gleich. Ich habe letztens so zumindest irgendwas gelesen, so in der Richtung, dass er heute vor einem Jahr gepostet hat, als er sein Trikot von Newcastle United bekam, wo er ja extrem glücklich war. Ich weiß nicht, ob er bei der Eintracht glücklich wird. Ich, ich habe so das Gefühl, dass wir, wir haben es haben ja ein paar Mal probiert. Er ist ja auch ein Pokalheld tatsächlich, ist ja auch jemand, der in der Pokalsaison bei der Eintracht gespielt hat. Aber so hundertprozentig Klick hat es halt auch bei ihm nicht gemacht, oder ja, Patricia? Genau nee, also sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass das einfach ähm, ein Deal wird und wenn. Ich meine, die Eintracht braucht Geld, sagt sie ja auch immer. Mhm. Das ist ja prädestiniert dafür, dass du irgendwie es sogar an den englischen Verein gibst. Wenn es gut läuft, zahlen die auch noch ordentlich. Jetzt keine Welten, aber doch ganz gut. Und dann ist der Spieler glücklich, die Eintracht hat ein paar Millionen in der Kasse und ich glaube, dann sind wir auch alle zufrieden. Man muss halt auch bedenken, der ist jetzt im letzten... Ja, seines Vertrages. Der läuft 30.06.21 genau, genau. aus. So, die einzige Chance, die du jetzt hast, um da noch ein bisschen Ablöse zu kassieren, ist halt exakt jetzt. Der wird den Vertrag nicht verlängern. Dann geht der Ende des Jahres, Ende der Saison ablösefrei. Das bringt uns halt auch nichts. Ja, also Frage, ist er denn wieder fit? Der, der, ja, ich oh, weiß, ja. ich glaube, der steigt, ja, steigt jetzt wieder ins, genau, ins Training eingestiegen. Die Sache ist, der hat, das dürfen wir nicht vernachlässigen, auch wenn er bei uns aus irgendeinem Grund nicht so wirklich funktioniert hat. Also er hat ja immer wieder Ansätze gezeigt, wir wissen, was er kann. Der ist in der Premier League, obwohl er nur 19 Spiele gemacht hat, hat er ja dort echt gut eingeschlagen bei Newcastle. Der wurde auch in, ich habe auch so, ich habe da mal immer so quer gelesen, was der Typ da so bei Twitter gemacht hat. Aber äh, da habe ich auch gesehen, der, der hat auch den ein oder anderen, also die, nicht Auszeichnung, aber es sind die ein oder andere Elf des Jahres gewählt worden, ne, wo du aus sagen muss, okay, das dafür, dass er halt nur so wenig Spiele gemacht hat und dann diese bitterliche Verletzung hatte, also der kommt da halt vielleicht auch einfach besser zurecht und ich hoffe, es ist Geile wäre halt gewesen, er wäre fit geblieben und hätte, und dann hätte Newcastle einfach die Kaufoption gezogen und es wäre für alle Seiten eine geile Angelegenheit gewesen. Das ist halt jetzt nicht der Fall. Wobei man halt auch dazu sagen muss, dass er bei der Eintracht nicht richtig Fuß gefasst hat, weil wir auch ähm, relativ schnell dann auf, das, äh, auf die Dreierkette gewechselt sind und da für ihn auch mhm. kein Platz mehr war, ne? Also jetzt, wo wir mit Viererkette spielen und wir einen richtigen Linksverteidiger brauchen, könnte das für ihn einfach auch nochmal eine andere, also sind die Karten nochmal ganz anders gemischt. Ich glaube, das könnte für ihn eine Chance sein. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass äh, das sein Abgang zu verkraften ist, weil wir uns auch eh schon dran gewöhnt haben, ohne ihn klarzukommen. Und äh, da gibt es vielleicht die ein oder andere Mark und ja, dass er, dass er in die Premier League will und, und die Bundesliga für ihn auch nur ein Sprungbrett war, um da hinzukommen. Ist ja auch äh, kein Geheimnis und deswegen. Ja, das ja. Eric Durm, dein ja, Guter S Punkt mit dem Linksverteidiger. Das ist natürlich, ganz kurz noch Marvin, bitte, äh, noch mhm. mal kurz zu Willems, mit der Linksverteidigerposition, das ist eigentlich gar nicht schlecht, Alex, was du da sagst. Denn bei uns natürlich auch die Situation, ähm, in denen er als, ich glaube teilweise als Sechser aushelfen musste, war natürlich ja, dann auch brauslich. schwierig und hat natürlich dann auch häufig dazu geführt, dass dann so Harakiri-Aktionen äh, dabei waren, wo er dann auch mal rote Karte, bisschen Blackout oh, ja. und so weiter und so fort hatte. Das ist natürlich alles noch im Köpfen bei uns, äh, aber vielleicht mit einem Neuanfang hier und wirklich in der Position, Linksverteidiger können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Also vielleicht kriegt er doch nochmal Chance. Also ich bin gar nicht so sicher, ob er, ob er geht, aber... Gut, schauen wir mal. Sorry, Marvin. Ja, genau. Der Nächste wäre auf der Liste. Durm. Durm. schon gerade weiter. Durm. Ja, also ich finde Durm super schwierig. Ich glaube, äh, Patrizia, du hast vorhin so schön gesagt, äh, als Negativbeispiel wurde hier häufig Erik Durm genannt. Äh, ja, das passt auch. Also ganz unglücklich. Äh, sch wirklich schwierig. Ich glaube auch nicht, dass er viel Zeit in der neuen Saison bekommen wird. Wie lange hat er denn eigentlich Vertrag bei uns? Ewig noch, oder? ist 30.06.23 23. Also mal schauen, ob wir jemanden finden. Ich glaube tatsächlich, die Zukunft bei uns hat. Oder seht ihr das anders? Ich glaube nicht, dass er viel Einsatzzeit bekommen wird. Ich glaube aber auch, dass wir ihn nicht so schnell loswerden. Ich, also ich glaube, dass es einfach für ihn auch gerade keinen Markt gibt. Ne? Also ich habe viel Hoffnungen in ihn gesteckt, als er zu uns kam. Aber die wurden auch äh, nicht ganz so erfüllt. Ja. Von daher glaube ich, dass... Äh, umschrieben, ja. <lacht> ja, das, das, äh, der Markt für ihn momentan, also keine Ahnung, selbst wenn sich jemand... Also wenn jemand kommt und sagt, hier für 500.000 nehme ich ihn, dann würde ich sagen, ja, lass einen Hut auf. Also dann, dann lieber behalten, weil das, das ist jemand, der, äh, der zumindest hinten äh, ja, mal ein solides Spiel gemacht hat. Aber... Äh, aber er kam ablösefrei und deshalb hat er wahrscheinlich ein hohes Gehalt, also ich würde ihn sofort für 500.000 Euro loswerden. Ja, aber genau äh, deswegen sage ich ja, du wirst ihn wahrscheinlich nicht los, der hat noch drei genau. Jahre Vertrag, der weiß, dass es gerade keinen wirklichen Markt für ihn gibt und er steckt das ist es nämlich. viel Geld ein, also der wird halt einfach und das Ding soll ich, ich, würde gerne, ich würde gerne Patricia State zu, zu äh, Durham hören, das wäre mir wichtig, ja. Ja, es, es tut mir ja so ein bisschen leid. Ich will ihn ja nicht immer als Negativbeispiel anführen, aber es ist halt nun mal Fakt, dass das nicht gut geklappt hat und dass er halt gar keine, also wirklich gar keine Rolle gespielt hat. Also er war ja nicht mal eine Option, als, was er, er wäre nicht mal eine Option, wenn was weiß ich, was passiert. Das ist halt das Problem an der Sache. <lacht> das stimmt. Ähm, deswegen, ja, ich würde es auch jetzt nicht traurig finden, wenn er geht. Ich sehe es aber auch noch nicht so kommen, also ich sehe auch nicht, wer ihn denn holen sollte und warum, weil er halt, ich weiß auch nicht, auf wie viel Gehalt er verzichten würde bei einem Wechsel und wie sich das alles vertraglich gestalten soll, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass er es aussitzt und halt als Backup da ist und dann vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel macht, wenn es wirklich, wirklich brennt, aber ja, nicht viele, ne, also so ein paar, drei, vier Einsätze und das war es dann auch schon wieder. Weiß nicht, ist so also ein bisschen so eine, ja, Kaderleiche ist kein schönes Wort, aber er ist halt so, ja, er ist halt da und er wird auch nicht wirklich gebraucht, aber er wird auch nicht woanders wirklich verlangt. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ja. mir, mir wäre es lieb, wenn er irgendwo eine Aufgabe findet, die für ihn irgendwie fordernder ist und womit alle zufrieden sind. Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Mhm. Ja, gehe ich, geh ich mit tatsächlich, glaube ich, auch, brauchen wir jetzt nicht mehr, viel mehr Worte verlieren. Die Sache ist, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht alle Linksverteidiger plötzlich aus dem Kader ra raus, rausnehmen. Ja, und plötzlich stellen wir da und denken, oh, wir haben aber jetzt hier Kaderplanung gemacht, plötzlich schon mal keinen Linksverteidiger ja, mehr. Da ne? muss Zuber also, halt, also, halt doch Linksverteidiger spielen. Ja. Der soll sich mal nicht so anstellen hier. Sehr gut. Ein bisschen besser sieht es da aber mit Danny Da Costa. Ich glaube, wir waren da mal relativ fix. Danny Da Costa hat jetzt geheiratet. Ich glaube, die Sache sieht wieder einigermaßen safe aus. Dass Er hat die letzten Spiele ja auch mal wieder gespielt, hat auch mal wieder ein bisschen ja. ähm, Akzente gesetzt. Ich glaube, einen vorsichtigen Aufwärtstrend hier festgestellt zu haben. Er fühlt sich in Frankfurt wohl und wenn nicht komplett was dagegen spricht, geht er vielleicht in die nächste Saison. Also das ist das, was ich mir, glaube ich... Traum hoch, ja, ja. Wovon ich aktuell ausgehe. Ähm, genauso sieht es aus mit einem Mami Touré, der ja in dieser Zeit ja tatsächlich relativ oft gespielt hat. Ein sehr streitbarer Spieler, gerade wenn ich da schräg rüber gucke, ähm, in meinen virtuellen Blick zu äh, Dennis, der den Spieler ja durchaus ein bisschen kritischer sieht als viele andere. <lacht> Aber auch er hat ja. in, insgesamt immer 19 Spiele gemacht. Ich weiß nicht, wollen wir das Fass jetzt aufmachen oder ist da auch äh, Touré erstmal ein Spieler, den wir jetzt nicht äh, freimütig abgeben sollten? Was ist da euer Take? Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt abgeben. Also es sei denn, du kriegst halt... Ich, also sicher. ich Nee, selbst wenn du ein hohes Angebot kriegst, nicht. Der Kerl ist 24, der hat noch ein paar Jahre. Da hast du noch Möglichkeit, die Rakete irgendwie zu zünden. Und er zeigt ja schon auch, dass er spielerisch ähm, das kann. Wenn wir halt endlich mal ein vernünftiges System gefunden haben, in dem wir spielen wollen und nicht irgendwie hier auch permanent die Rotationsmaschine anwerfen, ähm, dann glaube ich schon, dass der eine Möglichkeit noch hat. Also pff, nee, da lassen. Ich sehe den gar nicht so kritisch. Also ihr redet ja fast über Touré genauso wie über Durm. So, das, also ich finde, der macht einen guten Job da hinten. Das ist ein bisschen Ungleichverhältnis zwischen äh, Offensive und Defensive. Und manchmal ist er genau am anderen Ende von da, wo er gerade sein sollte. Aber äh, das kriegt man ja, ja praktisch <lacht> in den Griff. Das ist ja das, was ja, ja. ich meine. Du hast ja noch ein paar Jahre, um äh, dem dann noch so ein bisschen unter die Arme zu greifen oder unter die Füße zu greifen, je nachdem. Ähm, dass er an der Stelle ist, wo er halt in der Situation auch sein muss. Also das ist ja noch, da ist er noch nicht Hopfen und Malz verloren. Also warum? Hat sich tatsächlich. Ja, mit 24 hat gestern. er auch auf jeden Fall noch Potenzial. Äh, Marvin, äh, weil du es schon schön angesprochen hast, was ich ihn so kritisch finde, ist, liegt, glaube ich, auch mit daran, dass er äh, häufig in, ja, ich sag mal, in taktischen Kader oder in taktisches System gestellt wird dass ihm einfach nicht hundertprozentig liegt und äh, hat sicherlich seine Stärken als rechter Verteidiger. Wenn dann teilweise die Innenverteidigerleistungen äh, dagegenstehen, da wird es mir dann wirklich trotzdem äh, ja eher Angst und Bange, wenn ich überlege, dass er vielleicht dafür wieder äh, mit eingerechnet wird. Denn wir muss ja immer äh, schauen, was sind denn so die, die Kaderplanung, was ist in im Kader, wer kann denn welche Position abdecken. Das Almami Touré, Rechtsverteidiger, absolut in Ordnung, super als ähm, Innenverteidiger auf der rechten Seite für mich eher nicht geeignet. Oder äh, ja, es ist es ist immer schwierig. Ich muss wirklich sagen, ist für mich ein Spieler, der auch noch jung ist, der noch Potenzial hat, auf keinen Fall jetzt verkaufen. Momentan in der Krise ähm, können wir auch den gut gebrauchen ähm, im passenden System. Aber da wird es halt auch mal Zeit, dass sich dann entschieden wird und dass auch ein, ein Spieler dann nicht ja, auf eine Position gestellt wird, die nicht hundertprozentig seinen, seinen ähm, Stil äh, darstellen. Deshalb rege ich mich da nur auf. Das liegt dann gar nicht am Spieler, sondern wahrscheinlich eher am System und am Trainer, der ihn dann mhm. da halt auch aufstellt. Ich will nur meinen, dass er natürlich aber sowohl in der Innenverteidigung gute Spiele gemacht hat, als auch auf der ja, Rechtsverteidigung. Ja, ja, ne? Es ist also, ähm, ne? wir, wir, wir haben das Superspiel gesehen, wo er auch brilliert hat gegen Bayer Leverkusen, ne? da als Innenverteidiger gleichzeitig auch als Rechtsverteidiger auch mal ein Tor gemacht. Ne? Also klar, die finale Konstanz fehlt noch, aber ich glaube, wir sind, glaube ich, uns alle einig. Äh, der Junge bleibt auf jeden Fall. Der kann ja. uns weiterhelfen, kann auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Timmy Chandler brauchen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden. Der ja. wird seit Lebtag, wenn er jetzt nicht gezwungen wird, wenn er, ja, dann wird er auch nicht mehr wechseln. Ja, das funktioniert auch gut. Ilsa, gut, den haben wir ja jetzt auch erst gekauft. Ich glaube auch, wenn da kontrastierende <lacht> Meinung sind, Alex wird wahrscheinlich ganz gerne wieder zurück <lacht> zu Leipzig. Äh, ist, ist der Stefan aber tatsächlich auch jemand, äh, der uns nicht verlassen wird, gehe ich mal von aus. Äh, Turo haben wir eben schon gesagt, Turo ist ja der, der mit in aller Wahrscheinlichkeit. Nee, es wurde äh, ist, ist ja, bestätigt, bestätigt, bestätigt worden. worden. Ah. 50 Minuten für 2 ja. Millionen Ablöse. Was ist denn da los mit deinem Twitter, Marvin? Nicht geabredet. Ja, keine Ahnung. Kann ich beides <lacht> gleichzeitig machen. 2 <Ja. lacht> Millionen Ablöse wechselt er nach Spanien. Super. Also das ist 2 Millionen, ist ein bisschen für mich ein bisschen zu wenig, tatsächlich, ne? weil äh, wir haben, glaube ich, damals 3,5 bezahlt, jetzt 2 Millionen, aber gut, die Saison lief auch nicht gut. Alles Gute. Also das ist zumindest die Ablösesumme, die hier äh, Osasuna bestätigt hat. Okay. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie nach Einsätzen irgendwas fließt, aber okay. Hasebe bleibt ebenfalls, zumindest das Jahr noch. Nils Stendera, Patricia, hast du irgendeine Idee? Was machen wir mit Nils Stendera? <lacht> äh, ich, ja, gute Frage. Ich Sehe, da jetzt nicht viel, ich habe jetzt aber auch nicht viel von ihm gehört, wie wir alle, glaube ich, hoffe ich, ja. dass ja, das ich der einzige äh, Uninformierte großer, bin. <lacht> großer Fan von ihm auf Instagram. Echt, ja? Ja. Hab, ja also er trainiert ich. auf jeden Fall wie ein Wilder, ne? Ja komm, immerhin. Das ist schon mal, das ist, das das ist äh, sehr lobenswert. Äh, Grundvoraussetzung, ähm, glaube ich, auch für so einen Fußballer, oder? Dass man gelegentlich Wenn trainiert. Wenn er Gene wie sein Bruder hat, dann äh, ist ihm das auch geraten. <lacht> Ja, nee, auf jeden Fall ähm, auch eher so, ich glaube nicht, dass wir jetzt wirklich viel mit ihm planen. Ähm, ein kleiner Exkurs, wenn wir gerade schon beim zentralen defensiven Mittelfeld sind. Wusstet ihr, dass ein Dika das spielen kann, laut eigener Aussage? Er hat irgendwie bei Eintracht TV gesagt, die liebste Position für ihn ist Sechser. Und das hat mich ein bisschen verwundert, aber überrascht Was? und ich fand das sehr spannend. So als kleiner Einwurf. Das ist wirklich spannend. Nein, tatsächlich nie vorher gehört stimmt das hat das er recht, ja, ja. hat er bei uns glaube ich aber auch noch nie gespielt diese position oder ich kann mich zumindest nicht dran erinnern ja, nicht, genau, ich weiß jetzt voll gut, voll gut, dass du sagst, weil ich hatte dann danach mal geguckt, wann der denn mal irgendwie äh, diese Position bekleidet hat, aber weder bei der Eintracht noch bei seinem äh, Verein davor war das jetzt wirklich eine relevante Position, umso spannender, dass er das ja gut, aber von mir aus kann er auch das spielen. Aber er hat halt wie, komplett selbstbewusst gesagt, ja, meine liebste Position ist Sechser und ich dachte mir, okay, aber warum spielst du denn dann da nie? Also, ich wollte ja. sagen, also vielleicht sollte man das dann auch einfach mal ausprobieren. Wenn das die Position ist, wo der, wo der Spieler von sich aus schon sagt, so nach dem Motto, ey, da bin ich richtig gut drin und habe da richtig Bock zu. Warum machen wir das nicht? Das hat schon bei Funke geklappt. Weil wir da äh, genug alle, andere haben. Ja, alle auf die sechserposition. Position ja, zu klären. Und, und ja. manchmal ist so Selbst, äh, Selbstbild und Fremdbild nicht unbedingt deckungsgleich. Ja, also äh, ich glaube von <lacht> mir auch, dass äh, meine Lieblingsposition im Schurm ist. Äh, das sieht aber, glaube ich, jeder andere Mensch dieser Welt anders. Ich sage da jetzt nichts zu. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Gut dann wir Schnell weiter. zurück zu Nils Stendera oder zu den Genau. Nächsten, äh, ich glaub, ja, aber Nils Stendera braucht glaube ich, Spielpraxis. Ne? Also das, ja, das ist auch so ein Kandidat. Ich glaube, der wird sich dieses bei Jahr bei uns nicht durchsetzen. Du musst einen Verein finden, mit dem du, mit dem du diese jungen Spieler irgendwie an Spielpraxis heranführen kannst. Also einen Verein, wo du auch die Leute, die aus der U19 kommen, einfach mal spielen lassen kannst. Da, da, also da fehlt mir, da fehlt mir was. Und da fehlt mir keine U23 bei uns, sondern da fehlt mir ein Konzept, wo du mit den Spielern hin kannst. Mit dem Kooperationsverein, ja, da hast du schon recht. Ähm, die Vollkommen. ist natürlich die Sache, Nils Stendera hätte noch äh, zwei Jahre Vertrag, das heißt, wir könnten ihn nochmal ein Jahr ausleihen. Muss man natürlich überlegen. Ja, ein Jahr ausleihen und entweder hast du dann ein System, wo er reinpasst oder du hast auch da nochmal ein Jahr, wo du ihn vielleicht nochmal für ein bisschen Transfergeld irgendwo hin abgeben kannst, wo er halt auch spielt. Klar. Ja, aber also der, der muss jetzt einfach spielen. Wenn die jetzt zwei Jahre hier bei der Eintracht mittrainieren und auf der Bank sitzen, dann ist einfach fertig. Ja, das müsste ihm eigentlich auch bewusst sein. Ja, wobei sein Bruder hing doch auch so sehr an Frankfurt, dass man ihn ja kaum hier losgeworden ist. Der wollte der, ja irgendwie gar nicht der weg. Der wollte nicht weg. Die Frage ist halt, ist stimmt. er genauso drauf oder ist ihm dann doch das Fußballspielen an der Stelle lieber? Der ja, Vorteil das ist, dass also sein Bruder war ja auch permanent verletzt. Und der hat ja dann immer geglaubt, so okay, jetzt bin ich kurz gesund, jetzt setze ich mich hier durch und es habe wieder nicht geklappt und die nächste Verletzung folgte. Ja. Also, da ist die Sachlage, glaube ich, ein bisschen eine andere gewesen. Ja. Ähm, und bei ihm ist es ja tatsächlich so, da, da fehlt ja jetzt überhaupt erstmal der erste Schritt. Und da war da ein Mark ja schon weiter. Marc hat auch äh, richtig gute Spiele gemacht, war zeitweise ja. ein extrem großes Talent. Ne? Davon ist halt aufgrund mangelnder Spielpraxis natürlich auch in, im A-Bereich ja, äh, der andere Stendere auf jeden Fall entfernt. Übrigens, wenn wir schon Marc Stendere ansprechen, aktuell vereinslos. Ne? Zuletzt bei Hannover 96 gewesen, jetzt seit ich glaube seit dem 1.7. ohne Verein, also auch da müssen wir die Vita mit 24 Jahren um, uns mal genauer angucken. Ich hoffe, dass er bald einen neuen, neuen Verein findet, weil, wie gesagt, die Anlagen, die waren immer da und teilweise waren die Spieler auch in Hannover gar nicht so schlecht. Aber genau, kommen wir wieder. Ihr sagt es vollkommen richtig. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, Alex hat es ja vollkommen richtig angesprochen, für einige Spieler tatsächlich uns was ausdenken müssen. Das ist Nils Stendere, das sind die an anderen Jungen. Ähm, bei einer aber Ihr habt eben noch mal äh, über Toro gesprochen. Da habe ich jetzt gerade gelesen, dass die Eintracht die zwei Millionen erhält und gleichzeitig noch 30 Prozent an den Transferrechten. Das heißt, es könnte irgendwann mal, sollte da sich durchsetzen, okay. auch nochmal ein Vorteil sein. Also gar nicht so verkehrt. Jetzt kommen wir noch zu anderen Spielern, die, glaube ich, die können wir alle relativ schnell durchmachen, alle bei der Eintracht bleiben werden. So, Jipil äh, Dominik Korr und Sebastian Rode sind, glaube ich, ähm, gesetzt. Ja. Mehr oder weniger ein Fels in der Brandung mit gelegentlichen Überschwemmungen. <lacht> <lacht> Aber äh, ein bisschen schwieriger. Was machen wir mit Marian Cavar und Rod Rodrigo Salazar. Also ich sehe keinen davon irgendwo near anywhere on the field. Ja, die two. So bitter tatsächlich. Also Cavar äh, war ja tatsächlich auch jemand, wo man gedacht hat, okay, das könnte klappen, aber die Ausleihen haben nicht wirklich funktioniert. Salazar jetzt in, Port äh, in Portugal, sage ich schon, in ähm, Pol Polen unterwegs gewesen, auch nichts gerissen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn du den Kader verkleinern willst, fallen die leider weg. Ähm, Philipp Kostic ist natürlich das große Thema. Ähm, wie ist denn eure Tendenz? Patricia, was ist deine Tendenz? Hast du das Gefühl, dass es momentan gut aussieht oder <lacht> bist du ein bisschen skeptischer? Ich habe ähm, Angst vor allem vor Italien, weil ich ihn da irgendwie am ehesten sehe. Ich sehe da, ich sehe, weiß nicht, ich finde, der Spielstil dort passt zu ihm. Und äh, die Serie A ist ja generell bei äh, Jugos seit der Kindheit sehr, sehr verankert. Also ich glaube, die habt da einen sehr großen Stellenwert auch weshalb das wahrscheinlich auch sehr so ein attraktives Ziel ist einfach habe da halt tatsächlich vor den Vereinen ein bisschen Angst äh, habe auch Angst dass die Eintracht jetzt sagt okay hey erstmal für die Euroleague jetzt noch es, reden wir nicht wir geben ihn nicht ab aber dass sich danach das dann so verselbstständigt habe ich so ein bisschen Angst ähm, ja wie gesagt ich habe halt vor den Italienern ein bisschen Angst ansonsten hoffe ich einfach mal dass er bleibt einfach weil auch Hütter eigentlich, ja, wenn er Trapp halten will, will er wahrscheinlich auch Kostic halten als absolute Säule der Eintracht. Mhm. Ich hoffe einfach das Beste. Ich habe sehr viel Angst, weil das halt tatsächlich unser bester Feldspieler ist. Ja. Und ich glaube auch, dass einige andere das Potenzial sehen und warum nicht? Ich würde ihn wahrscheinlich auch kaufen wollen, wenn ich, ich weiß ich nicht, Inter Mailand wäre oder so. <lacht> Also ich will es, ich will's, glaube ich, so, so sehr, dass er bleibt, dass ich äh, mich mit diesem Wunsch, glaube ich, schon selbst so positiv geredet habe, dass ich mir fast schon sicher bin. Und ich nehme jetzt sogar so Kleinigkeiten als Indiz, wie zum Beispiel, dass heute die Eintracht des neue Auswärtstrikot vorgestellt hat und wen hat sie als Foto ausgewählt? Die Perspektivspieler natürlich für die nächste Saison. Gonzalo Paciencia und Philipp Kostic. Zack. Wenn die Model für unser Auswärtstrikot sind für die nächste Saison, ja, dann kann der doch nicht wechseln. Das war doch ein ich klares Statement. Ich finde, ganz ehrlich, an solchen kleinen Dingen finde ich total geil. Da muss man sich auch mal festhalten, ja. Muss man. Also, ja, Ist mega. Sehr gut damit, also abgehakt, Kostic bleibt, gut. Kostic bleibt, wurde heute dokumentiert, auf Eintrachtseite, so. quasi so. offiziell bekannt gegeben. Ich könnte, ich könnte jetzt Experiment versuchen, als These, These entgegenzuwerfen, dass es ja das Auswärtstrikot und nicht das Heimtrikot ist, aber ähm, ja, lassen wir es. Macht auch keinen Sinn. Man will auch jetzt nichts mehr hören. Wir haben, den, <lacht> wir haben eigentlich den Vertrag, der eh schon bis 23 geht, nochmal re-ratifiziert. Also da kann jetzt nichts mehr passieren. Ja? Also Kostic bleibt super, wie gesagt, neu da. Kamada, glaube ich, müssen, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Da gab es ja so mal so ein paar. Dissonanzen, wir müssen sehen, wie es mit der Vertragsverlängerung da weitergeht, weil die Eintracht wollte und plötzlich hat der Kamada irgendwie so einen Berater äh, hergezaubert, der nicht so wirklich zufrieden ist. Der, der Berater macht doch da jetzt irgendwie Stress und will noch irgendwie 12 Millionen mehr haben und irgendwelche Zugeständnisse und sonstiger Kram. Also Diese Kamada hätte nur noch Berater, ne? Dreh durch. Ja, ohne Mist. Ja, das ja, ist Wahnsinn. Die Brauch Sache ist doch die, gerade der Zeit. Der, der, natürlich natürlich hat Kamada gute Spiele gemacht, aber der heißt jetzt auch nicht so, als hätte er jetzt lauter, ich meine, der hat jetzt ein Wundertor gemacht in der Bundesliga, also das letzte äh, Tor in der Bundesliga war wirklich toll, der hat so zwei Tore gemacht, in der europa wesentlich öfter getroffen, aber man braucht jetzt auch nicht denken, dass er jetzt hier komplette absolute goal ist, der muss auch noch ein bisschen was lernen. Ne? Man muss er ja erstmal beweisen, dass er überhaupt konstant diese Leistungen ruf, äh, ja, das, abrufen kann. Das ist so. Du hast halt keine Konstanz da gesehen und das ist halt dann auch immer noch so ein Punkt. ne? ja. Aber wir wollen behalten. Ja. Ich würde ihn gerne behalten, ja. Ich auch. Super. Ja. Klar. Der ist auch was verletzt, mit... oder? Nö, fit. Da habe ich da irgendwas falsch? Mein im meine, ich Kopf? fit, ja. Da habe ich irgendwas falsch halt drauf. Was hat er? Hat er da? Krabber in der Tasche. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> so ein Krabber wäre jetzt schön. Ja. Was machen wir mit, äh, mit Barcock? Bar in Imin. Mean. Ja, Imen. Was machen wir mit Imen I'm Barcock? Ich freue mich persönlich, also also, dass der da ist. Ja, das, ja. das auch, aber ich glaube, wenn ich mir dann die Frage stelle, wie viel Spielzeit bekommt der Kerl dann im System? Und im glaube, Ich glaube, glaub, da habe ich, da, da hab ich leichte leicht Parallelen bei mir zu Kostic. Ich will es einfach so sehr, dass ich fest daran glaube, dass äh, er mein Heilsbringer für die nächste Saison wird. <lacht> ich glaube, Eamon Barcock wird mein, mein neuer Mir Gacinovic. So, da werde ich jetzt jedes Jahr am Anfang der Saison sagen, ich glaube, dieses Jahr, dieses Jahr packt das. Ich glaube, ich würde es mir echt wünschen. Ich unterschreibe es. Ja. Ich nehme es auch. Würd, ja. Modelt ich er nicht vorhanden. auch für irgendein Trainingsshirt oder so? <lacht> <lacht> Warte, ich gucke. Ich bin noch nicht die ganze Konfektion durchgegangen. Ja, aber du, hast doch, du hast die doch bestimmt alle in deinem Instagram-Feed. Du bist doch hier äh, Instagram-Scout. Geh doch mal gucken. Ja, ich werde äh, mich. bemühen. Warum habe ich Barcock nicht? Weiß ich auch nicht. Also irgendeine andere Meinung, Barkok auf jeden okay, Fall behalten? Behalten, komm. Ja. Denke denk ich, der er hat auch noch zwei Zeit Jahre Zeit Vertrag, ja. Das heißt, wenn, ja, wäre natürlich dann äh, nächstes Jahr letzte, letzte Chance, ihn nochmal zu verkaufen. Aber wenn er natürlich keine Spielleistung bringt und keine Spielzeit ist es, glaube ich, so oder so unrealistisch. Also behalten, ja, versuchen. Hoffen, geben Aber lass mal hoffen, der ja. Typ ist Frankfurter, das ist, du, du brauchst jetzt auch, äh, ich finde den Vergleich, den die Alex gemacht hat, tatsächlich auch ganz gut. Ne? Du hast jetzt mit Gacinovic eine emotionale Figur, die jetzt gegangen ist. Vielleicht kann Barkok irgendwie da reinwachsen, oder Patricia? Ja, der kann halt einfach mal in seinem ersten Spiel einfach wieder einen rausholen, wie gegen Bremen. Dann ist der Hype auch wieder da. Also, ja. es kann schnell gehen. Das kann echt schnell gehen. Und ich hoffe, ich wünsche es mir auch sehr, weil ich mag den und ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, dass ich brauche das, dass es das klappt irgendwie, weil, weiß nicht, die Geschichten fehlen einfach so ein bisschen. Und wäre schön, wenn da so ein Eigengewächs mal wieder was reißt. Und ja, wäre wär gut für alle Seiten. Deal, Deal, sehr gut. Also das heißt, äh, Barkok bleibt, Silva auch, Pacienza, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr großartig drüber sprechen. Ähm, gibt auch keine Gerüchte in, in irgendeiner Richtung. Ja, Bastos gab so ein bisschen Gerüchte mit 31, vielleicht mal Richtung Türkei. Was ist da euer Take? Dennis, hast du da ein bisschen was gehört? Würdest du den ganz gerne noch bei der Eintracht sehen oder soll er, oder würdest du den oh, eher... Ich glaube, Fenerbahce war da, war da mal als Gerücht äh, gemeldet, aber ich glaube tatsächlich, äh, ja... Ich denke schon, dass der auch tatsächlich fit uns noch ein paar Tore bringen kann. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit da äh, dann auch Geld und wie viel Geld für Bastos dann fließen würde. Wie du schon sagst, der ist halt auch schon 31. Äh, schwierig, schwierige Nummer. Und wen holst du dann da vorne schon wieder als Stürmer? Wer ist ein Ersatz? Wer ist da frei? Wer kann dann für diese ja, Erlöse, die wir vielleicht für den Muss Dost einen noch holen? erzielen, holen? Also ich glaube, das ist super schwierig bei Bas Dost, auch wenn ich es normalerweise hasse und ich voll mit euch gehe, dass ich junge, tolle Spieler ranzüchten will. Ich glaube, bei Bastos ist es wirklich so, wenn er fit ist, ist er für ein paar Tore gut und kann uns da äh, noch weiterhelfen. Was wir auf jeden Fall jetzt abwarten müssen, ist, äh, finde ich, die, die Euroleague-Spiele, die da jetzt aber bald rum sind, ähm, schauen wir mal, was dann, was dann so der, der Markt noch hergibt. Und Bas Dost ist normalerweise jemand kann man, kann man noch drüber reden, ihn abzugeben, ne? Du könntest, wenn, äh, du, könntest, wenn du ihn abgibst, könntest du ihn mit dem nächsten äh, Marvins Captain Obvious Transfer könntest du ersetzen <lacht> und äh, Max Kruse holen in einem nachträglichen ja. Tauschgeschäft mit Istanbul. Ja, ja genau. Ja, ja wäre interessant. Möglich. Obwohl das, glaube ich, tatsächlich ein guter Tausch wäre. Ja, glaub ich glaube ich auch. Gar, auf gar keinen fahren. Fall hier, Leute. Also, wenn, wenn so Sachen, die wir hier im, im Podcast als Comedy besprechen, auf einmal real werden, wem <lacht> lebe ich denn da? <lacht> Ich will den, will den auch nicht mehr. Bin da vollkommen bei der Alex. Also, letztes Jahr war es irgendwie noch ganz lustig geworden. Aber, I don't know. Nee, ganz ehrlich, da behalte ich auch lieber Bastost Bas jetzt irgendwie. Weil ich finde, der kommt mir auch ein bisschen zu schlecht weg. Der hat halt, klar, er ist ständig verletzt und ich weiß halt nicht, ob ständig. sich das bessern wird. Ähm, falls sich das bessert, glaube ich auch, dass er schon so solide Leistungen bringen kann und dass er auch hin und wieder mal ein Törchen macht, was er auch als Stürmer tun sollte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, am Ende waren die Zahlen, also hier die Leistungsdaten, die er gebracht hat, gar nicht so schlecht für die wenigen Spiele, die er im Endeffekt gemacht hat. Ja, ja. Deshalb, ähm, ja, die, ja. Ja, die Frage ist halt wirklich in welcher Rolle willst du ihn einsetzen? Ist er halt eher dann so der Einwechselspieler und das, oder ist er halt der Spieler, auf den du halt irgendwie viel setzt? Weil Das ist dann halt auch wieder so ein bisschen der Punkt, du hast halt sechs Stürmer im Kader aktuell. Für je nachdem, in welchem System wir spielen, zwei Positionen oder halt eine Position. Ja, ja. Aber, aber, wir, genau, aber wir kommen ja gleich zwei zu den den Zwei von den zwei Stürmern. Genau, das ist nämlich genau das ist der nächste Punkt. Also ich denke, wir, wir bauen alle auf Silber, wir bauen alle auf Paciencia, wir haben ja. Dost. Das sind unsere drei Number, äh, 1, 2, 3-Stürmer und dann stellt sich Wollt die Frage, nicht? was... Ich äh, doch, warte mal. Ich also, streiche Dost da raus. Auf Wiedersehen. Mhm. Okay. Alex? Was, was ist mit your Village? Ja, er ja, kommt ja noch. Also, wenn ah, ja, okay. ich jetzt nicht drauf ja. gekommen. Ja, ja. Aber ähm, okay, das heißt, für den René ist auch Bas jemand, den du äh, eher veräußern könntest. Ja, also ich... Klar, das, was Patricia gesagt, hat, stimmt. Mit den, mit den, bezogen auf die Einsatzzeiten, war das Ergebnis nicht so schlecht, aber ich weiß es nicht. Nee, mir passt er da nicht ins System rein und wir haben halt einfach so viele, wir haben, finde ich, mit Silva und Pacienza zwei gute Einsatzkandidaten für den Sturm. Wir haben Jovelic, der jetzt wiederkommt, wir haben Ache, den wir verpflichtet haben. Ich sehe den da nicht. Also dann lieber jetzt. Paciencia noch mal vor, vor Dost. Da bin ich mir nicht zu ich sicher. Also bei der, bei der Gesamtanzahl hast du recht. So, ne? Aber äh, die Frage ist halt eher so zwischen Pacencia und Dost. Und da weiß ich nicht. Klar, Pacencia, viel jünger, auch irgendwie Zukunft, und, ne? hat aber auch noch nicht so 100% überzeugt. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr kommen War wird. ja auch ewig verletzt. ne ja Das muss man halt aussagen das ist halt hier das Problem. Ich finde bei Bastost zwei Sachen sprechen dafür, dass wir den auch abgeben könnten, um erstens auch finanzielle Mittel äh, frei zu machen. denn ich will nicht wissen, was Bastost wirklich an Gehalt auch äh, verlangt. Er kam sicherlich oh ja. nicht günstig. Auf der anderen Seite mit den Verletzungsmisere, äh, das ist natürlich schon grauenvoll, wenn du mit so einem Spieler dann nur äh, 15 Spiele rechnen kannst oder sowas. Das ist äh, und dann immer noch auch nicht hundertprozentig fit. Das ist natürlich schon nervig. Das sind so Punkte, wo ich sage, da ist Bastos natürlich äh, eine Option, den abzugeben. Auf der anderen Seite, es muss dann auch ein klares Konzept da sein, wer soll ihn ersetzen. Und äh, ich habe wirklich Magenschmerzen, wenn es dann wieder heißt, ja, Silva, Paciencia, äh, ihr zwei. Äh, das ist, wenn du zwei Stürmersystem spielen wolltest, ihr spielt immer, Jovic äh, taucht so ein bisschen mit ein, dann verletzt sich einer, hast du schon wieder diesen Druck auf Jovic, den er wahrscheinlich wieder nicht bringen kann, mit Ache, ähm, der dann überhaupt nicht zur Spielzeit kommt, weil er, äh, ja, keine Ahnung, in ein total wackeliges Konstrukt vorne kommt, es ist für mich wirklich schwierig, also ich glaube, wir müssen mit diese Anzahl an Stürmern wirklich rechnen, die wir haben. Sonst kriegen wir am Ende wieder große Probleme in der Abstimmung, wenn du mal mit zwei Stürmern spielen willst. Und nicht nur dieses typische, du musst mit einem Stürmer und einem großen Mittelfeld spielen. Finde ich auch. Ich finde aber auch vor allem, wenn man Dost abgibt, sollte man auch bedenken, dass wir keinen großen Leuchtturm mehr haben so wirklich. Und die Eintracht Stimmt, ja schon ja. hin und wieder ihr unkreatives Mittelfeld überbrückt mit langen Bällen dann ist halt die Frage, machst du noch was im Mittelfeld, dass das Mittelfeld halt gestärkt ist und du eher über den Boden kommst und dich durchkombinierst nach vorne, dann passt das auch mit Silva und Pacencia, die halt beide eher so wuselige Spieler sind, würde ich mal sagen, auch Jovelic. Ähm, oder brauchst du halt eben für gewisse Spiele, wo du in der Bundesliga halt auch immer gucken musst, wer ist der Gegner, brauchst du für gewisse Spiele halt eben doch so ein Leuchtturm und wenn ja, dann bleibt dir ja nicht viel, außer das zu behalten. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt einen neuen Stürmer verpflichten, wenn wir Ache schon geholt haben. Ja, ist tatsächlich ja, genau, ist genau ein sehr, sehr sehr wichtiger Punkt. Weil als, als Leuchtturm und auch der Spieler, der andere Spieler auf sich ziehen kann, der auch einigermaßen torgefährlich ist, er ist ein anderer Spielertyp als viele andere. Ne? So passiert irgendwo auch, aber ich ist halt noch dieser alte Stürmer, dieser, ja. dieser Strafraumstürmer. Mhm, sehe ich genauso. Also ich würde stimmt, ehrlich ja. gesagt Ungerne abgeben und ich finde, wir haben eine ganz gute Durchmischung mit einem 24-Jährigen, 26-Jährigen und einem 31-Jährigen. 31 jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit den drei jungen Wilden? Wir haben es eben gerade schon gesagt, der Dejan Jovelic ist jetzt zurückgekommen von seiner Laie. Ähm, in, ein bisschen Pech gehabt in Belgien, dadurch, dass die relativ früh die Saison dann abgebrochen haben und er eh erst zurückserge gekommen ist. I don't know, es ist ein Spieler, der mit 20 tatsächlich... Äh, auch irgendwie den nächsten Schritt gehen muss. Der hat in der vergangenen Hinserie ja schon im Ansatz gezeigt, was er kann, also im Europacup. Aber was machen wir jetzt mit dem? Ich bin ratlos, weil eigentlich finde ich den Typen geil. Ich habe ehrlich immer, immer, wenn ich gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, okay, der will. Der ist hungrig. Was machen wir? Ja, aber für den, für den wäre es tatsächlich besser, ihn nochmal zu verleihen, weil die, die Laie, die war eine, eine gute Idee gewesen, aber hat im Prinzip nichts gebracht, außer vier Spiele, die er mal woanders gemacht hat. Ähm, ja, und da hat aber eben äh, Ragnar Ache einfach äh, einen Schritt voraus, der hat äh, die letzte Saison komplett durchgespielt, der hat viel mehr Spielpraxis wie er, ähm, Jovic war die gesamte letzte Saison eigentlich nicht, äh, nicht eingesetzt, weder bei der Eintracht, dann in Belgien hat es halt auch äh, nicht durch sein Einverschuldung, aber hat es nicht geklappt, also eigentlich bräuchte der noch eine Chance in, in einem anderen Land, in einem anderen Verein. Vielleicht auch nur für die Hinrunde und, und dann einfach mal abwarten, was, was zum Winter passiert. Aber für den würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass er nochmal irgendwo zeigen kann erst, was er, was er kann, bevor er jetzt hier auf der Bank versauert. Ich glaube, das wäre für ihn persönlich besser. Bin ich dabei? Ja, kann ich mich anschließen. Ja. Okay, das heißt einen guten, guten Verein finden, bei dem Jovelic ähm, Einsatzzeit bekommt. Ich würde mir tendenziell irgendwie einen Zweitligisten wünschen. Ja, Kann mir das gut vorstellen. Egal, es gibt genügend Zweitligisten, die gute Stürmer brauchen. Da ist auch St. Pauli beispielsweise vielleicht ein paar Aufsteiger, die irgendwie Interesse hätten oder auch so Kräuter führt. Keine Ahnung, ja, kann er wahrscheinlich. Naja, müssen wir mal abwarten. Also irgendwelche äh, Spielertypen, ähm, die wie Jovelic in der Zweitliga auf jeden Fall gewünscht sind, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ragnar Ache, lassen wir dann dadurch logischer. Weise jetzt neu dazugestoßen, auch mit der Argumentation, die ja der Alex, die, die Alex da vollkommen schlüssig gemacht hat. Lassen wir den auf jeden Fall drin und hoffen, dass er ein bisschen Einsatzzeit bekommt, um äh, sich weiter präsentieren zu können. Ne? Ja, muss ja. ja. ja. also Führt, führt wäre eine Top-Option, da trifft sogar äh, Gotter. Ja, genau, ja klar. Ja, Rekotta ist ja mittlerweile zum recht guten Spieler geworden. Da frage ich mich manchmal auch, wie die, wie, wie groß sind die Diskrepanzen zwischen erster und zweiter Liga, weil Rekotta da ja mittlerweile alles wegballert. Ne? Also ist richtig ein guter Spieler geworden. Übrigens Danny Blum auch, der jetzt mit äh, Coronavirus infiziert ist. Ja, hat er hat aber bei, äh, bei Bochum eine richtig gute R Serie gespielt. Also auch wirklich zwei Spieler, von denen er zum Teil nicht mehr gedacht hat, dass die so gut performen. Ja, und dann der letzte ist der Jabba's Makanda, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, mit 18 Jahren ist es für uns tatsächlich schwer, das ganz klar zu bewerten, aber wenn wir sagen, wir wollen die Spieler dementsprechend auch ähm, in anderen Vereinen sehen, bei Makanda ist nur das Problem, der hat einen Vertrag nur bis nächstes Jahr, also das heißt, bei uns wird er bei realistischer Betrachtung kaum Einsatzzeit bekommen, die Frage ist, was machst du halt mit ihm oder lässt ihn weiter in der ähm, U21, muss man mal abwarten, no? Genau, das sind alle Spieler, die es momentan bei der Eintracht gibt. Wir haben doch über einige gesprochen. Ja, und, so äh, auch, ja aber schon einige bei denen schon sagen, <lacht> wenn der Kader verkleinert werden soll, weil wir einfach nicht europäisch spielen, dann muss die Eintracht sich ranhalten. Ja, also. stimmt. Na ja, gut, du hast bis wann? Bis zum 5. Oktober Transferfenster? Ja, ja. Da kann auch viel passieren. Ja, das sind auch zwei Monate. ja. Definitiv. Da kann auch sehr, sehr viel passieren. Da wird auch genau, noch sehr viel passieren, aber es wird halt dauern. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nächsten ähm, Thema. Ja, Vertragsverlängerung Hütte hatten wir ja schon drüber gesprochen. Nächstes Thema ist natürlich äh, ganz klar, wie sollte es nicht anders sein? Das Euroleague-Spiel, was ansteht. Marvin hat das vorhin ja schon mal erwähnt. Am Donnerstag müssen wir dann ran, leider ohne äh, Gacinovic, weil man den irgendwie zwei Tage zu früh hat gehen lassen und ja demnach dann jetzt wahrscheinlich auch ohne Toro und auch ohne So, der ist nämlich äh, gelb gesperrt. Hütter gab sich bislang in den, in den Interviews so ein bisschen angriffslustig und hat gesagt, man möchte auf jeden Fall dieses Hinspielergebnis egalisieren, was bedeutet, man muss mindestens diese drei Tore schießen. Seht ihr das denn als realistisch ein? Basel kommt jetzt gerade frisch aus der Liga, die haben glaube ich gestern noch das letzte Ligaspiel ähm, gehabt, da gab es ja auch so ein bisschen die Kontroversen mit dem ein oder anderen in der Schweizer Liga an positiven Corona-Fällen und Verzögerungen und weiß ja nicht. Seht ihr das als realistisch an, dieses 3-0-Hinspiel- Ergebnis da äh, wettzumachen? Patricia? Ich glaube, das ist alles eine Frage der Einstellung. Ja. Also was im, ist Hin Einstellung? im Hinspiel, im, nicht meine, die Einstellung der Mannschaft, im Hinspiel <lacht> haben wir äh, waren wir einfach beschissen eingestellt. Also ich glaube, da hat keiner äh, das, das so richtig angenommen, dass das Stadion leer ist, äh, das war bocklos Fußball ähm, und ich glaube, dass Basel tatsächlich eine schlagbare Mannschaft ist. Ob es in der Höhe möglich ist, das ist ähm, von der Qualität her mit dem Kader möglich, aber das ist eine reine Willenssache. So. Und da ja. ist aber auch so, dass Hütter in den letzten Wochen mich nicht immer so ganz überzeugt hat, dass er der Richtige ist, der eine Mannschaft so richtig geil auf dem Spiel macht. Ja, klingt für mich auch immer manchmal, Klanghütter wirklich so wie, ja, ist möglich, könnten wir schaffen, wäre nice to have, aber wenn nicht, dann können wir auch hier in Ruhe die Vorbereitung spielen und ein bisschen was aufbauen und ja, passt schon. Weiß aber nicht, also die Einstellung ist halt, schon das A und O war im Hinspiel jetzt auch, glaube ich, nicht so wirklich ernst zu nehmen, weil da bestimmt auch so ein bisschen Corona-Sorgen mit drin waren. Also es war ja gerade die Zeit, wo keiner wusste, was und wie und jetzt müssen wir spielen. Und ich glaube auch, es gab einige Spieler, die eigentlich nicht hätten spielen wollen, was ich vollkommen verstehen kann irgendwie. Ähm, jetzt fürs Rückspiel denke ich halt einfach, es hängt sehr viel davon ab, wie dieses Spiel startet, wie es ins Rollen kommt. Einfach, wenn die Eintracht jetzt irgendwie früh dominiert, früh ein Tor schießt, dann glaube ich schon, dass da auch so ein Wille sich entwickelt, dass du siehst, okay, es ist möglich und hey, es fehlen noch zwei Tore, dann haben wir schon 3-0 und äh, auf geht's. Wenn irgendwie früh ein Gegentor fällt, ist es, glaube ich, gegessen. Ich glaube, dann reicht es nicht mehr aus, um sich zu motivieren und zu sagen, hey, das schaffen wir noch, weil wird dann halt auch irgendwie unrealistisch. Also, also hängt halt stark davon ab, wie das anläuft, finde ich. Spielverlauf, ne? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Es ist krass. Also ich meine, Basel, jetzt mit einer ordentlichen äh, Runde nach ähm, Corona in der Liga, auf jeden Fall ordentlich dritter Platz, nach oben ging da nicht mehr ganz so viel, nach unten aber auch gar nicht mehr. Ja. Also die auf Platz vier hatten die irgendwie über zehn Punkte Abstand. Also die haben sich da festgesetzt, zumindest wieder europäisch. Aber... Es ist eine Mannschaft, die ist trotzdem schlagbar. Was mich halt echt geärgert hat, ist dieses Hinspiel. Natürlich, klar, die Patrizia hat es ja vollkommen richtig gesagt, unter welchen Voraussetzungen. Aber es ist halt ärgerlich. Ein 3-0 aufholen ist natürlich schon eine Kiste. Vor allem gegen eigentlich einen machbaren Gegner. Das ist halt so, wenn das jetzt gegen Manchester United passiert wäre, okay. Gegen Basel ist es halt schon bitter irgendwie. Habt ihr das Testspiel gesehen gegen Monaco? Weil ich ja. nicht. Und ich wollte gern wissen, habt ihr da vielleicht schon Tendenzen gesehen, wie fit die sind, wie weit die sind, ob, ja, wie, wie Ach, schätzt ihr es ein? Ich fand, dass die Eintracht tatsächlich sehr weit war. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ja. dass also sie hatten jetzt ein, hatten ein bisschen Pause, ich habe nicht das Gefühl gehabt, die Eintracht war ja auch eigentlich ganz gut drauf. Ne? Man muss ja sagen, dass, dass das Saisonende der Eintracht war ja echt in Ordnung. Ja, Und ähm, die, die Eintracht hat ehrlich gesagt ziemlich gut gespielt in der ersten Halbzeit. Natürlich wurde in der zweiten Halbzeit komplett durchroschiert äh, und durch äh, gemischt tatsächlich. war ja am Ende nur noch Kevin Trapp auf dem Platz äh, von den Spielern, die in der ersten Halbzeit gespielt haben. Aber ich habe die Bissigkeit beispielsweise bei einem Patienten, der das Tor gemacht hat, äh, gemerkt ich habe gesehen dass die hatten da noch viel mehr chancen haben sie dann nicht genutzt aber dafür dass es jetzt das erste spiel nach der pause war fand ich sah das ganz gut aus ja ich, ich hatte bin den gleich ich so. voll bei dir marvin auf jeden Fall. Eine Sache, die mir Hoffnung macht für das Spiel, ist, dass Basel tatsächlich ein bisschen überspielt ist. Also wenn Kann du sein. schaust, jetzt hier am 26.7. bis jetzt morgen sind das dann vier, in alle drei Tagen Spiel. Und das über so lange Zeit und vorher ja auch schon. Aber wenn du jetzt schaust, das ist schon, das ist schon echt krass. Und ich muss wirklich sagen, das hat Marvin und der Eindruck bei dem Spiel am Samstag war für mich auch, die Spritzigkeit ist da. Die Leute sind, sind wirklich fit aus dem Urlaub gekommen, haben da richtig Lust, Fußball zu spielen. Technisch klar, hey, Havertz es an der einen oder anderen Stelle noch und ja taktisch muss da bestimmt auch nochmal ein bisschen nachjustiert werden, aber das lässt für mich hoffen, dass man tatsächlich über diesen Kampf, über das Laufen, über das ich bin fit, ich bin ausgeruht, ja tatsächlich was reißen kann, weil Basel, die werden müde sein. Das kann eigentlich nicht, auch wenn es immer heißt, ach, so Fußballer, da wird halt weniger dann trainiert und dann ist das einfach, dann spielen die halt Fußball. Ich glaube, so einfach ist es nicht im Kopf hängt das dann schon drin. Die Saison war für die ja jetzt unglaublich lang und unheimlich intensiv am Ende. Das ist so das, wo das Unmögliche so ein bisschen für mich zumindest am Horizont erkennbar ist. Ah, vielleicht geht da doch was. Äh, Gerade wenn wir, und deshalb, Patrizia, gehe ich voll mit dir, ähm, am Anfang gleich diesen Druck ausüben, ein schnelles Tor, ein wichtiges Tor, es muss richtig überfallartig kommen und dann kommen auch die, äh, kommt auch Basel ins, ins, ins Grübeln. Also ich glaube tatsächlich, dass das äh, sehr entscheidend sein kann, auch wenn die klar, wenn wir jetzt noch Fans da hätten und äh, ja klar, an der Grenze, da wären sicherlich viele von uns hingefahren und so weiter und so fort, aber. Können wir jetzt nicht ändern, das muss einfach der Trainer und äh, die Verantwortlichen müssen das einfach ein bisschen mitgeben, dass da sofort mit Vollgas angelaufen wird, sofort mit Vollgas äh, versucht wird, ein Tor zu machen. Meiner Meinung nach äh, haben wir dann tatsächlich Chancen, wenn aber natürlich der Spielverlauf wirklich so ist, dass wir gleich... Äh, ja nicht so wirklich durchkommen oder ein blödes Gegentor dann noch fangen wie jetzt am Samstag das war natürlich total zum kotzen so Fehler, individuelle ja fehler dürfen auf keinen Fall passieren aber es, dieses gegentor gegen monaco ist ja a. erst sehr spät gefallen und b durch so einen individuellen fehler ja genau so. das darf aber halt am, das darf halt am donnerstag das darf, auf keinen fall passieren. So, zumindest jedes Tor, was du so fängst nicht, ist, früh, ist nicht früh passieren ich glaube schon dass wir einen großen vorteil wie ihr schon sagt dadurch haben, dass wir jetzt diese drei, vier Wochen Pause hatten, dass die Spieler körperlich und auch im Kopf ein bisschen ausgeruhter sind, Basel jetzt viele Spiele hatte, natürlich auch mit dem Blick nach vorne, äh, wenn die jetzt eine Runde weiterkommen, dann müssen die nächste Woche wieder spielen, dann müssen die die Woche darauf wieder spielen, die wissen, da kommen ja dann eventuell, je nachdem wie weit du kommst, kommen ja noch ein paar Spiele da hinten raus. Da hast du vielleicht auch irgendwann wenig Bock und willst einfach auch mal so ein bisschen Pause haben. Ähm, mhm. Mhm. Also ich glaube schon, dass das ein Vorteil, ein Vorteil ist, <lacht> Die wir aber halt von Anfang an ausnutzen müssen. Also jetzt irgendwie hier taktieren und irgendwie auf, weiß ich nicht, den Gegner kommen lassen bringt nichts, weil die werden nicht kommen. Die haben die 3-0-Hinspiel-Vorgabe äh, äh, oder die drei Tore aus dem Hinspiel. Du musst die halt einfach niederringen. Ab der ersten Sekunde an. Ja, ist so. Also sehe ich ganz genauso. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Du musst du musst wahrscheinlich in den ersten 30 Minuten versuchen, ein Tor zu erzielen. Dann kannst du ein bisschen Druck aufbauen. Und wenn 2-0 steht, dann bringen sie die wirklich auch in das, Weil dann fangen sie an, nachzudenken. Ne? Wie immer. Wie es bei uns auch immer wieder passieren konnte. Ja, und auch im Europacup. Also wenn wir dann irgendwie Gegentore gefangen haben, haben wir plötzlich auch nachgedacht. Ne? Salzburg beispielsweise, obwohl wir in der Hin ja. im Hinspiel so gut gespielt haben. Also es ist, es ist möglich, aber es muss halt echt schnell passieren. Aber Leute, ich habe trotzdem... Ich habe trotzdem Bock drauf. Wir sind seit ja, einem Jahr im Europacup. <lacht> seit einem Jahr. Es ist halt einfach so. Ja? Das ist so verrückt. Ey. Ja, kann, da gehen. es kann da halt echt noch echt noch ein bisschen was passieren. Ja, ja. ich bin immer noch ähm, dezent optimistisch. <lacht> naja. Die Alex ist mir hier zu ruhig. Entweder isst sie gerade was oder Ich, glaub, äh, ich, ich bin ja, voll neidisch. Einer ja. von euch klappt die ganze Zeit mit Pelle Ich hab mega Hunger. <lacht> Ich habe echt gedacht, du ähm, <lacht> nee, aber wie siehst du das Alex? Wie, wie ist dein Statement zu Basel? Was ist, was ist da dein Gedanke? Ich bin da ich bin da gar nicht so ähm, ich bin da tatsächlich gar nicht so euphorisch im Moment. Das, das weiß ich nicht, ich habe äh, mir fällt's momentan schwer. Das war jetzt auch die ganzen letzten äh, Bundesligaspiele so, mich, mir fällt es schwer mich dafür zu motivieren. Ich, kann dir gar nicht sagen, woran es liegt, weil das kann nicht nur an äh, fehlenden Fans sein. Äh, vielleicht ist es das aber trotzdem. Ähm, ja, Also ich werde mir das äh, natürlich auch angucken. Ähm, habe mich auch mit Freunden zum Grillen und Garten gucken verabredet, aber so die richtige Vorfreude fehlt. Und ich, ähm, ja, ich bin halt echt skeptisch, ob es ein Hütter schafft, da mit einer mit richtig guten Einstellung die Mannschaft hinzubekommen. Weil ich glaube, das ist alles, was es braucht. Jemanden, der in der Kabine steht und irgendein Video abspielt und noch mal so, so richtig geil auf das Spiel macht. Und dann könnte da was gehen. Und dann äh, kann vielleicht auch ich wieder in positive Stimmungen fallen. Keiner traut sich, jeder ist durch. Aber es ist ja genau das. Also ich meine, das ist ja genau, dass das, äh, du irgendwie den Knopf drücken musst. Ne? Vielleicht musst du den, den Spielern auch einfach zeigen, was letztes Jahr so los war. Vielleicht musst du den auch einfach zeigen, hier äh, letztes Jahr, äh, die Fans sind durch, äh, was weiß ich, nach Vaduz gefahren, die Fans sind nach Tallinn gefahren, die waren in Straßburg dabei, wieder in Portugal. Äh, das äh, Weirde Ding in äh, bei, bei Arsenal London. Wo irgendwie dann ja auch keine Fans so wirklich ja, laut waren. Ja, und dann haben sich dort trotzdem ein paar reingesneakt. Also das war ja auch keine leichte Europacup-Saison. ne Wir waren immer wieder ganz die Orts, mehr oder weniger. Und dann am Ende, hier kurz vor Corona-Shutdown, mehr oder weniger, sind wir dann noch nach Salzburg getigert und sind da eigentlich ja weitergekommen. Ne? Was auch eine krasse Leistung war. Ja. Eigentlich, wenn dir, überlegt dir das nochmal. Wir haben dieses Jahr eigentlich komplett Red bull an den Hörnern gezogen, in allen Wettbewerben. Wir haben im DFB-Pokal äh, Leipzig rausgehauen, wir haben in der Liga den wirklich den Stinkefinger gezeigt und wir haben die sogar im Europacup besiegt, ja? Und jetzt soll das jetzt das Ende sein, dass wir gegen, gegen diesen durstigen Basler jetzt verlieren? I don't think so. Das müssen wir jetzt irgendwie mal reinbekommen. Und dann spielst du dieses verdammte äh, Turnier und wer weiß, was passiert? Vielleicht gibt's drei Corona-Fälle und wir kommen aus Versehen ins Finale. So. <lacht> Nein, das wird nicht passieren. Aber die Tatsache, <lacht> dass, dass es möglich ist, durch dieses Mini-Turnier, ja, drei, vier Spiele, whatever, wirklich in die Champions League zu kommen, das ist ja völlig absurd. Motivation-Mendel wieder am Start. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte die Kabinenansprache ja. halten? Ich würde mich besser <lacht> fühlen. <lacht> Die, genau. <lacht> ja, das ist geil. Gut, wir müssen, müssen ja nur da reinkommen. Ich meine, krass, ehrlich, ist das ist ja auch für Zuschauer grandios. ne? Ja, auch wenn wir jetzt ne, keine Fans, dies, das, anderen, das werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber es ist ja trotzdem so, dass du innerhalb von wie vielen 19 Tagen 73 Spiele oder so hast, wenn du die Champions League dazu nimmst. ist ja auch mega gaga. ne? Also ich meine, wir haben die Europameisterschaft ja. ja. nicht bekommen, aber dafür bekommen wir die Super-Europameisterschaft äh, Super, ähm, äh, der, der, der Mannschaften. ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Das werden sich meiner Meinung nach wesentlich mehr angucken als hier irgendwelche europa EM-Geschichten-Dinger da. Ja, und von der Stimmung im Stadion wird's gleich sein. <lacht> wir, wir, die Eintracht wird doch am Donnerstag auch wieder auf RTL gezeigt, das heißt, äh, Publikum nochmal erweitert. Yes. ist ja auch immer so ein Punkt. Natürlich ist es, äh, im Normalfall, wir haben das natürlich alle, aber die große, äh, große weite Welt, die außerhalb unserer Blase ist, äh, darf dann auch wieder teilhaben und bis jetzt äh, lief es ja ganz erfolgreich. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend und wir wissen ja dann auch am Donnerstagabend schon am, beim Anpfiff, wer ein möglicher Gegner wäre, wenn wir weiterkommen, ob Donetsk oder der VfL Wolfsburg. Oh Gott, ja. VfL Wolfsburg, es geht immer so weiter, Auf meinem Red Bull, ich Wolfsburg, wusste, dass er damit zu ist. <lacht> ist auch echt ein schweres Los als Fußballfan mittlerweile, ja. ja, Mann, Mann, Mann, Mann. Wird immer vor allen Dingen wieder. nach der letzten Saison, ne? also in der letzten Saison war halt ein Los geiler als das andere ja. und jetzt kommst du weiter und denkst dir, oh Gott, ohne Schein, das ist richtig, ja nicht angenehm, nicht angenehm, nicht angenehm. Da, da hast du, da hast du, selbst wenn Zuschauer erlaubt sind, hast du dann noch nicht mal Bock hinzufahren. <lacht> nee, ohne <rot und> Scheiß. <lacht> ja. Und, und, ja, und ganz ehrlich. Wolfsburg ist wahrscheinlich auch, eine äh, auch ein Verein. Die haben kein Problem mit den Corona-Bestimmungen. Also die bekommen locker, wie viele Leute passen da rein? Äh, 20.000 oder so? Ja, ja, ja gut. Ja also na gut, da können ja doch alle Fans rein. <lacht> also 20.000, ja, 10.000, na ja, kein Problem. Das kriegen ja, das reicht ja dann alles tatsächlich. Also ich bin froh, wenn die unter der Woche 10.000 reinkriegen. Haben Sie wenigstens ein Argument. Da muss nämlich niemand mehr sagen, oh ja, das Wetter war schlecht und außerdem der Verkehr, der ist auch um Wolfsburg herum relativ schwierig. Da bekommt man nicht so gut ein Ticket. Ja, oder kommt nicht so gut durch. Also da, ich glaube, da brauchst du wenigstens keine Ausreden finden. Das könnte in der Tat so sein. Gut. gut, dann kommen wir aber damit auch schon quasi zum nächsten Thema. Habt ihr so wunderbar äh, übergeleitet. Ähm, heute gab es News von der DFL. Ich meine, habt Ihr habt ja die Pressekonferenz gesehen. In August, Nein, nur die Zusammenfassung. Zusammen, später. Ja, genau. Okay. Also es gab heute eine außerordentliche Mitgliederversammlung der 36 äh, Vereine im DFL und man hat auf der Pressekonferenz ähm, verkündet, dass man jetzt an einem, ja, kurz vor Fertigstellung quasi eines Konzeptes ist, wie teilweise eben eine Rückkehr von Fans in die Stadien möglich sein will. Man möchte dieses fertige Konzept in 14 Tagen der Politik präsentieren und das quasi dann ja, abnehmen lassen, dass man damit dann arbeiten kann. Es beinhaltet unter anderem keine Stehplätze keine Gästefans, keine Ausgabe von alkoholischen Getränken. Die Kontaktdaten der Ticketverkäufer sollen zur Fallverfolgung äh, erfasst werden und man möchte jetzt erstmal keine konkreten Zuschauerzahlen fordern, also was ja immer mal wieder gerüchtet war von irgendwie 20.000 äh Zuschauern, die wieder in die Stadien kommen, man möchte jetzt also keine konkrete Zahl sich hier vorschreiben lassen oder fordern, man geht aber tatsächlich davon aus, dass wesentlich weniger als 10.000 Besucher oder Zuschauer am Anfang wahrscheinlich ist, ich glaube da ist man auch dazu gezwungen, wenn man sich so anguckt, wie so die ganze äh, jetzt hier Entwicklung von Fallzahlen und so weiter sind. gegenüber stehen ja verschiedene Statements von Fanverbänden und Fanorganisationen verschiedener Vereine, die ganz klar immer wieder sagen, alle oder keiner. Was ist denn so eure Meinung zu diesem Thema? Patricia, fang du doch mal an. Also für mich persönlich aus ganz egoistischer Sicht ist es alle oder keiner, weil ich mir einfach selbst äh, das Erlebnis nicht nehmen lassen möchte, wie das dann wieder ist, wenn du in einem vollen Stadion stehst und alles so ist wie vorher, hoffentlich, nach dieser Zeit. Ähm, aus finanzieller Sicht für die Vereine und ähm, ja das ganze Drum und Dran, der ganze Rattenschwanz, das kann ich verstehen, dass da gehofft wird, dass halt so schnell wie möglich wieder Leute rein können, wenn auch nicht alle. Ähm, dann brechen halt nicht 50 Prozent der Einnahmen, nicht 100 Prozent der Einnahmen weg, sondern ich weiß nicht, 70 Prozent, aber immerhin. Aber ähm, sieht das denn? Ja, kommt drauf an, ne? Also bei, wie ist das auch geregelt? Regelt das jeder Verein auch selbst mit den Dauerkarten jetzt? Weil das ist ja auch ja, unterschiedlich. Wie viel, wie viel Prozent der Einnahmen machen denn die Zuschauereinnahmen überhaupt aus? Ich meine, das war ja auch der einzige Grund, warum die Bundesliga so erpischt darauf war. Ja, bei der Bundesliga äh, das, ja nicht viel, ne? Genau. Dass das endlich wieder Fußball gespielt wird und alle anderen äh, Sportarten, so wie Eishockey oder so, äh, gesagt wurde: Naja, eigentlich kostet uns so ein Spiel Geld wegen Hallenmiete und Pipapo. Ja, richtig, und ja. Ja, Zuschauereinnahmen äh, sind unser wichtigstes, äh, unser wichtigstes Gut, deswegen brechen wir die Liga ab. Und das ist halt in der Bundesliga komplett anders. Und deswegen, also ich. ich äh, ich bin da auch äh, voll bei dir, äh, alle oder keiner, aber gar nicht so aus dem äh, Robin hood und Sieb oder was auch immer, sondern ich finde es halt einfach kacke. Also, ich selbst habe keinen Bock zu gehen. Keine Gäste, Gästefans äh, sitzen, bleiben, fassen niemanden an. Was soll ich denn machen, wenn ein Tor äh, Klatsche ich in die Hände und das so, super. Toll. Tor. Ja, das ist doch. Von, ja, von Stimmung ist ja auch Fußball keine Rede. So. Also, ja. mich auch im Fernsehen ja. gucken. Ne? Wenn da halt Zweier-, dreier grüppchen man wird ja wahrscheinlich mit seinen Freunden gehen dürfen, wenn dann da irgendwie dreier grüppchen verteilt übers komplette Stadion sitzen, Stehplätze gesperrt sind, dann ist es halt, die Ultras werden es boykottieren im Endeffekt. Weiß nicht, ja, also ja, dann kann ich mich so auch vor den Fernseher setzen schon fast. Ja. Klar, ich kann live Fußball gucken und es ist auch, ich meine, ich bin auch dort wegen des Sports. Ich bin nicht nur wegen dieses Erlebnisses da und... Ich gucke mir gerne Spiele im Stadion an, aber mir fehlt halt dafür, dass ich jetzt bezahle und ins Stadion gehe, fehlt mir dieser ganze Hickhack drumherum doch sehr dann. Und ja, ja, aber dann, also dann, dann, dann gehe ich lieber, dann gehe ich lieber äh, hier drei Meter weiter für fünf Euro. Hessenliga, rot weiß Waldorf. So, also, <lacht> gefällt mir dann besser. Okay. Ja. Also es wird auf jeden Fall äh, ein ganz anderes Erlebnis. Und man kann es natürlich überhaupt nicht mit dem vergleichen, was wir alle kennen und was wir auch lieben, wenn wir ins Stadion gehen. Äh, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Äh, das ist auch das, der der Punkt. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen werden. Äh, Patricia, du sagst da schon was Richtiges. Eigentlich, äh, du hast ja diese Regelung, äh, zehn Leute dürfen ja theoretisch zusammen äh, rumgammeln, wenn sie äh, äh, auch ohne Maske und ohne Abstand, äh, also es ist, es ist ja teilweise so, skurril, wie viele unterschiedliche Regelungen es für verschiedene Bereiche gibt. Und das Gesundheitsamt wird ja auch hier äh, extrem am Anfang insbesondere schauen, dass da gar nichts passiert oder auch nicht der Anschein erweckt wird, dass was passieren könnte. Das heißt, in dem Jahr hier, äh, wenn wir wahrscheinlich so wenige Leute im Stadion sehen, dass es sowieso keinen Sinn macht, Vergabesystem hin und her, ob man dann überhaupt eine Karte bekommen würde, wenn man sich interessiert, ich glaube, das müssen wir durchbeißen. Zumindest noch mindestens die die Hinrunde. Mal gucken, wie es sich dann einpendelt, was da passiert. Ich glaube, es wird super schwierig. Und ähm, wie gesagt, der Event geht völlig verloren, nur um Fußball im Stadion live zu schauen, ob die ob die Mannschaft dann auch davon was hat. Weil sind wir ehrlich, die Mannschaft wird davon getragen, dass die Leute ausrasten, dass die Leute richtig mitjohlen, dass äh, verschiedene Stimmungslieder natürlich auch angestimmt werden in der in der Gruppe. Das darfst du ja alles nicht. Es darf ja theoretisch nicht mal gesungen werden, weil dadurch verteilt sich so zu Davon äh, steht da, nee, glaube ich, nichts da drin. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also da, da müssen wir schon aufpassen. Also das, das stimmt nicht. Mar da steht also da nicht das drin. ist ja nur in diesem DFL-Papier ist das so. Aber jedes Gesundheitsamt wird doch sagen, hört auf zu singen. Wie in jeder Kirche darfst du ja, auch nicht du singen. Du kannst auch es jetzt nicht es ja irgendwo kontrollieren. Steht, was äh, willst du denn machen? Stellst du bei jeder Vierergruppe einen Ordner und sobald einer zu laut ruft, schmeißt ihn raus. Es ist halt auch kein geschlossener Raum. Also das Singen ist ja, glaube ich, in geschlossenen Räumen problematisch, aber es haben sich ja Chöre jetzt okay, auch okay, schon vielleicht, unter vielleicht. freiem Himmel getroffen. Ja, deswegen. Ja. Okay, dann, dann, dann vermische ich da vielleicht zu so sehr, dann ist es wirklich gut, dass das ein bisschen, äh, ähm, ja wie gesagt, es ist für mich aber trotzdem natürlich dann wieder, wenn kleine Gruppen was singen, muss man schauen, ob dann wirklich ein Chorus zusammenkommt ohne ohne Organisation, also was ja, ich eigentlich ja damit sagen gut wollte, gut. das für, was uns Spaß macht und was uns ja immer, was dann auch der Mannschaft was bringt, dass da unten richtig Stimmung ist, dass sie mitgerissen werden, das was ja die Eintracht auch ausgezeichnet hat über die Jahre hinweg, der zwölfte Mann war wichtig, um in gewissen Situationen vielleicht auch mal noch einen Impuls geben zu können. Ich glaube, das geht so oder so verloren. Da, da können wir uns damit äh, auch wir alle einzeln dann hin, hintingeln. Ich denke, da wird, wird nichts bei rumkommen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf die Entscheidung dann auch wirklich vom Gesundheitsamt, was dann wirklich von Fall zu Fall entschieden wird. Äh, ich hoffe auch, dass es einigermaßen gleich ist. Nicht, dass die Leute dann sagen, ja hier in äh, dem Stadion, äh, auch wenn es einfach nach außen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, warum es dann ja, so also willkürlich entschieden wirkt. Ich hoffe, da wird eine klare Linie gefahren. So und so sieht es aus, äh, dass wirklich ein klarer Katalog auch veröffentlicht wird nochmal, äh, nach was da entschieden wird. Und da müssen wir alle das akzeptieren und schauen, dass wir äh, hoffentlich irgendwann wieder alle ins Stadion dürfen. Ja, ja ich äh, finde, ähm, also erstmal klar, du hast äh, vollkommen recht, das ist natürlich eine schrittweise Entscheidung. Ich finde aber, man muss auch sagen, ist, also bei allem, ne, bei all diesen unterschiedlichen Betrachtungsweisen ist es erstmal ein Riesenjob, den die DFL überhaupt auch gemacht hat, die Liga wieder weiterlaufen zu lassen. Ja, Also äh, alles dafür, das Hygienic-Konzept, hat am Ende des Tages echt gut funktioniert. Ja, dass es überhaupt die Saison finalisiert werden konnte. Und dass du jetzt natürlich jetzt schon die Bemühungen machst, um wieder und ehrlich gesagt erscheint mir das wesentlich strukturierter zu sein, als bei anderen Versuchen in amerikanischen Ligen und so weiter und so fort, wo ich vogelwilde Dinge zum Teil höre. Ach, du musst da ja noch nicht mal so reingucken. Das, das, ist, das ist strukturierter als alles, was unsere Politik äh, hinkriegt. Wenn du dir anguckst, was hier die Kultusminister schon wieder irgendwie machen, total kopflos. Ähm, das ist fünfmal strukturierter, was die DFL da macht. Die machen da echt einen guten Job. Das denke ich nämlich auch. Und ich, ich glaube tatsächlich, und Dennis, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, dass es trotzdem auch für, für Spieler schon ganz cool ist, wenn du das natürlich dementsprechend auch gut Auch, auch hier geht es wieder ums visuelle Bild. Ja, wenn du das dementsprechend so aufbreitest, dass du auch Fans irgendwie wieder siehst, ne? Dass die, nicht nur da ist eine mhm. versprengte Gruppe von drei Leuten, da ist eine versprengte Gruppe von drei Leuten. Dass du, wenn das natürlich so ist, weil es nicht anders geht, um die Sicherheitsabstände zu halten, dass du das irgendwie mit was anderem bedeckst, damit es irgendwie trotzdem so aussieht, als wären wieder mehr Leute da. Für mich ist es auch nicht, das, das ist für uns alle nicht das, was wir wollen. Ich kann, ich, ich bin ja persönlich auch so wie die Patricia, äh, ich mich werde definitiv nicht ins Stadion gehen, wahrscheinlich werde ich vielleicht vor Stadion gehen, aber ich gehe nicht <lacht> ins Stadion, bevor wir wieder alle hingehen können, weil ich nicht dieses Teilerlebnis haben will und ich bin auch tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, mit 20.000 Leuten irgendwo hinzufahren. Da habe ich ehrlich gesagt meine Skrupel. natürlich kann man im Sommer kann man Fahrrad fahren, aber ob ich jetzt bei 0 Grad irgendwie mit mich in der S-Bahn setze, I don't know. Es ist für mich noch ein bisschen schwierig. Ich kann es objektiv nachvollziehen, dass die, dass die DFL, trotz der Tatsache, dass wir gerade uns in steigenden Zahlen befinden, das ist momentan so ist, dass die DFL auf sportlicher Sicht natürlich auch sagt, wir wollen die Leute wieder reinlassen mit Hygienekonzepten und die, die ich mir durchgelesen habe, diese 41 Seiten, die da ähm, auch ähm, postuliert wurden, das hat schon irgendwo Hand und Fuß. Es wird nicht das Gleiche sein, ich werde trotzdem nicht reingehen, aber ich würde beispielsweise auch niemanden verdenken, wenn er sagt, ich will mit meiner Family hin und das ist ja auch klasse, weil die kennen sich eh. Am, am besten wäre es geil, wenn nur Großfamilien hingehen, die kennen sich nämlich alle und die sind schöne Zehnergruppen <lacht> oder so, dann ist das halt kein Problem. Ja, also. Mama alle Hast, ja, die die kommen wahrscheinlich sind. auch alle sowieso mit dem Auto, weil du irgendwie mit, weiß ich nicht, fünf Kilometer so. nicht in die S-Bahn willst, dann hast du das genau. Problem schon mal auch nicht. Ja, ja. Also das wäre doch eine Möglichkeit. Also ich will es niemandem verdenken, ich würde mir das Bild, und das, ist ja, das darf man auch nicht vernachlässigen, ich glaube, das ist für Anbieter wie Sky, schon ganz attraktiv, dass Fans wieder ins Stadion gehen, allein, dass du auch andere Bilder siehst, weil diese leeren Ränge, da kann mir auch keiner erzählen, dass mit dieser, was haben sie in Italien gemacht, diese 3D Sache, da, wo du dann unterschiedliche Ränge plötzlich gesehen hast, und mal wurden sie irgendwie eingeblendet, mal wurden sie nicht eingeblendet, das ist alles ein Haufen Scheiße. Sowohl, ja, und ja? vor allen Dingen müssen irgendwelche, irgendwelche komischen äh, Staff Menschen aufhören mit Kuhklucken, umherzubimmeln oder oh, auf ja. irgendwelche Koffer zu trommeln. <lacht> das gehört nämlich eigentlich auch verboten. Das schon mal der erste ja. Schritt zur Besserung auch. Ja, kein, keine Kuhklucken-Akustik ja. mehr. Also ich glaube, also glaub, es kommt auch so ein bisschen darauf an, für welche Liga. Ich meine, da ist ja, ähm, also für die zweite Liga könnte das noch relevanter sein als für die erste Liga, glaube ich auch, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die nochmal mehr von den Zuschauereinnahmen tatsächlich auch an der Stelle da irgendwie Geld oder sich damit irgendwie finanzieren. Für die erste Liga kann ich mir, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen. Zumal ich auch nicht glaube, dass... Ähm, da so viel verloren geht, wenn da jetzt gar keine Zuschauer reingehen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade für so große Vereine, Köln, Frankfurt, wahrscheinlich auch Dortmund und andere, ähm, wenn du da den Fans sagst, du so nach dem Motto, ey, wir verkaufen jetzt die Dauerkarten, wir wissen noch nicht, wann ihr wieder ins Stadion könnt, aber vielleicht in der, in der Rückrunde wieder gibt es genügend, die heute schon ihre Dauerkarte auch da weiterhin einfach bezahlen. Und dann hast du die Kohle. Also ich glaube nicht, dass du da zwingend so sehr drauf angewiesen bist. Für den Sport wird es wahrscheinlich schon ein bisschen was bringen. Ich bin echt mal gespannt, wie dir das Umsetzen so richtig gefallen. Tut mir das derzeit einfach nicht. Ähm, um mal von diesem Ja oder Nein, Fans Ja oder Nein kurz wegzukommen. Was sagt dir denn zu der Aussage von Seifert? Der hat ja eigentlich den Fans äh, versprochen, beziehungsweise seiner aktiven Fanszene, dass sie ja keine Stehplätze abbauen werden oder was halt sonst so für Befürchtungen sind. Also dass es im Endeffekt jetzt durch Corona-englische Verhältnisse durchgesetzt werden. Das ist ja eine Sorge von vielen. Ähm, ja, glaubt ihr, das, war, das hat er wirklich auch so ernst gemeint oder das war einfach, um die Gemüter jetzt zu beruhigen, dass da jetzt nicht noch ein Fass aufgemacht wird? Nö, ja, ich glaube schon. Also meine Einschätzung oder so wie ich das verstanden habe, ich kaufe ihm das ab, dass er sagt, ja. Ähm, das ist jetzt temporär, das machen wir jetzt so, um überhaupt da wieder irgendwie hinzukommen und ich glaube nicht, dass er da ähm, irgendwie Bestrebungen hat, da in die Richtung irgendwie zu gehen. Das ist auch nicht das Thema, wo ich mir Sorgen mache. Ich mache mir tatsächlich mehr Sorgen, wenn es um das Thema Kontaktdaten geht, die hier irgendwie erfasst werden, weil da laufen wir sehr schnell in Richtung von irgendwelchen personalisierten Tickets. Wir sehen ja heute schon, dass die Polizei sagt, irgendwie auch hier zur Verfolgung von Straftätern sind so diese Listen aus den Restaurants mal ganz interessant. Das ist jetzt auch nur einen Hopwurf weit entfernt, bis da einer auf die Idee kommt, irgendwelche Kontaktdaten für Ermittlungen von irgendwelchen, weiß ich nicht, zu verwenden. Da habe ich null Bock zu. Aber dieses Thema Stehplätze sehe ich absolut nicht. Guter Punkt. Also ich ich glaube, Vielleicht bin ich dazu optimistisch, aber ich glaube Seifert in dem Moment auch. Ja. Also wenn er das sagt, dann dann dann nehme ich ihm das jetzt einfach mal ab. Und ich weiß auch nicht, ob die... Ich weiß, dass es gewisse Interessen äh, innerhalb der DFL oder innerhalb des der der, der Fußballobrigkeiten gibt, die ähm, ein Gefühl haben, dass sie ganz gerne die, äh, die Stehplätze abschaffen. Aber ich glaube, dass auch dieses Spannungsverhältnis Seifert durchaus weiß und weiß auch, was er daran hat, dass es eigentlich normalerweise ein Fantum gibt, was noch mal ein bisschen außergewöhnlicher ist. Ich glaube, das ist immer noch der Selling Point. Und ich glaube, Stand jetzt sind sie einfach noch nicht bereit, den vollkommen aufzugeben. Ja. Vor allem werden ich ich glaub, dass auch dass sie nicht kein, Genau, genau. Hm. Ich glaube auch, dass sie überhaupt keinen Bock haben auf jetzt noch so einen Nebenkriegsschauplatz. Ne? Also das, ich glaube, dieses ganze ja. Corona-Thema ist, ist gerade tagesfüllende Aufgabe. Und sie sind gut daran beraten, sich auf das zu konzentrieren und jetzt nicht drüber nachzudenken, äh, was sie daraus für Regelungen für die Zukunft machen könnten, weil die ja eh voll in der Luft hängen. Ne? Also wer weiß, wie das alles weitergeht. Und also oh, komm, du komm, weißt komm. ja noch nicht mal, ob das äh, jetzt der nächste Schritt ist oder ob vielleicht die Schritte wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Ist das, ist das ein Thema, was uns die nächsten Jahre begleitet oder ist das was, was uns nur noch die nächste Saison begleitet? Und, und ich glaube, äh, da wäre es jetzt, jetzt wirklich... Äh, sehr idiotisch sich Gedanken darüber zu machen, wie sie jetzt die Fans dadurch loswerden könnten. Ich, ich glaube, funda Fundamental mache ich mir da auch gar keine Sorgen drum eigentlich, also mhm. von den Vereinen und von der Liga aus nicht. Wo ich mir Sorgen mache, ist, dass diese Diskussionen halt härter werden, von wegen, ja, guckt mal, wie schön Fußball sein kann ohne Gewalt, genau, ohne dies, ohne das. Da habe ich gar keine Lust drauf. Klar, man kann es ignorieren, man Stimmt, sagt ja. einfach nichts dazu, aber das, das könnte anstrengend werden. Der erste Kommentar war ja schon in der FAZ so ein bisschen in die Richtung, ein bisschen auch in die Gegenrichtung. Das war so ein Kommentar von wegen, ich möchte allen gefallen und Fans sind wichtig, aber Fans sind auch kriminell. Irgendwie so hat mich schon genervt ähm, ja, und ich glaube, von der Art wird es mehr geben dann und. Da habe ich keine Lust drauf, aber das nur am Rand. Das, das stimmt natürlich, ja. Ja gut, da gibt es natürlich gutes Futter äh, für gerade die Kritiker, die werden dann immer wieder hier drauf schauen. Äh, ja, es also gibt sicherlich viele Punkte und immer eine, ja, es wird natürlich jetzt hart beschränkt, äh, das langsame aufzuweichen oder vielleicht dann doch nicht an allen Stellen, ist natürlich einfacher als überhaupt am Anfang durchzusetzen. Sicherlich sind da auch Lobbyisten in den verschiedenen äh, Gruppierungen dann unterwegs und werden jetzt probieren, ja, auch da äh, Wege hinzuschaffen. Ich glaube aber tatsächlich, was Alex da schon gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man darf auch nicht in jedem, äh, ja, ich sag mal, in jeder Situation jetzt äh, vermuten, dass die schon den Riesenplan haben, uns da rauszuekeln äh, aus den Stehplätzen. Ich denke schon, dass da auch eine äh, Lobby auch noch für die Stehplätze. Äh, ja da ist und wir da hoffen können dass das momentan eher wirklich ein Nebenkriegsschauplatz ist und wir noch äh, relativ schnell dann auch wieder die Stehplatzsituation offen haben denn natürlich ist es es, ist, es bietet sich an wenn du es durchführen willst natürlich dass in so eine ja abgespeckten Wiedereröffnung zu machen, weil die Aufregung wahrscheinlich dann etwas weniger groß ist, als wenn du es natürlich irgendwann äh, von Null wieder versuchst aufzubauen. Das wissen die auch, das, die werden sich auch entsprechend positionieren. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich, und das ist der Punkt, den Marvin vorhin schon genannt hat, ein großer Selling-Point für die äh, äh, Bundesliga ist eben noch dieses Fantum. Äh, die Bilder, die da produziert werden können und so weiter, ich glaube auch, dass tatsächlich da äh, sich hoffentlich wieder etwas zur Normalität dann äh, zurückbesonnen wird und wir auch weiterhin Stehplätze sehen. Gut, gut, dann lassen wir das Thema jetzt hier soweit erstmal bewenden, weil mehr konkrete Sachen wissen wir jetzt auch nicht in 14 Tagen. Wie gesagt, soll es dieses äh, Konzept äh, dann geben und der Politik präsentiert werden, dann wird man da sicherlich nochmal mehr drüber wissen und auch gerade wie dann vielleicht auch so An- und Abfahrtsthematiken geregelt werden sollen, die ja auch noch so ein relativ ungeklärtes Thema für mich sind, aber schauen wir mal, vielleicht können wir dann in 14 Tagen da einfach nochmal drüber sprechen. Das ist so krass kann sich alles so, so in so schneller Zeit ändern. Im Endeffekt ist ja dieses Jahr schon kompletter komplette Eskalation. Ne? Wir haben dann zwischenzeitlich überlegt, kann Fußball überhaupt weitergehen? Da haben einige Leute gedacht, naja, was denkt ihr denn jetzt? Sind mitten in der Corona-Krise, dann ging es plötzlich weiter. Jetzt denken wir über jetzt denken wir über Zuschaueröffnungen nach, vollkommen legitim, auch für einige Vereine, gerade in den unteren Ligen, essentiell. Ja. Wir müssen überlegen, es ist ja nicht nur die Bundesliga, auch wenn die Bundesliga vorangeht, aber Zweite Liga, da hängen die Vereine dran, dritte Liga, Liga brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Schnell, Und ja. im Endeffekt kannst du ganz normal den Betrieb für den FSV zu lassen. Da kommen eh nicht mehr als 1.000 Leute in diesen Stadion. Also insofern ist auch kein Drama. Ja, aber es braucht ein Sicherheitskonzept. Ne? Ja, klar. Und auf der anderen Seite weißt du selbst nicht, ähm, kann es in 14 Tagen halt auch wieder komplett anders aussehen, dass du das Thema halt auch einfach dann wieder zwei Monate in die Schublade legst. Genau. So ja, ich wollte gerade sagen, wann die Sommerferien ab, wie sich das noch entwickelt, wenn die ganzen Urlaube auch wieder da sind. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir noch über Zuschauer in Stadien reden. Ja. Da schauen wir dann mal. Wir werden auf jeden Fall dieses Thema im Auge behalten. Was wir nicht so wirklich im Auge behalten mussten, was sich aber quasi aufgezwängt hat, krampfhaft, ist äh, der Dummschwätzer der Woche. Und da hat Marvin schon angedeutet, er muss da ganz viel loswerden. Jetzt müssen wir aber erstmal den Jingle dafür spielen. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Bis hierhin hat es nur knapp zwei Stunden gedauert und jetzt werden wir unter anderem, glaube ich, auch Ach, über, diesen, über diesen Menschen sprechen, den wir gerade eben in diesem Intro für diese Sektion äh, gehört haben. Aber wir müssen natürlich der Vollständigkeit habe, erst nochmal auflösen, ähm, wer es denn bei unserer letzten äh, Abstimmung äh, auf das Siegertreppchen geschafft hat oder ganz nach oben geschafft hat. Äh, die ist schon ein bisschen länger her. Damals war noch diese ganze Tönnies-Thematik äh, ganz oben. Und da gab es einen Menschen, nämlich den Herrn Uli H., den könnten wir heute vielleicht auch wieder hören. Ich weiß noch nicht, was ihr euch da so überlegt habt. Der hat damals den Herrn Tönnies äh, sehr stark äh, verteidigt, so unter äh, hier Gebetsbrüdern. Sie wissen schon. Und der hat mit 40 Prozent dann auch diese Abstimmung vor, ja, was waren's, äh, gut fünf Wochen äh, gewonnen. Von daher nochmal mit etwas Verspätung herzlichen Glückwunsch an Uli H für den Dummschwätzer äh, der Woche damals. So, und jetzt müssen wir auf die aktuellen nominierten äh, Dummschwätzer schauen. Und ich habe hier eine Nominierung vom Vykos äh, auf Twitter geschickt bekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, irgendwer anders von euch hat das auch schon eingetragen. Nämlich den Herrn aus dem Intro, den Herrn Rummenicke, ähm, für diesen wunderbaren Aussagen zu David Alaba in diesem Interview, was er, ich weiß gar nicht, wo er das gegeben hat. War es Bildzeitung oder war es Stern oder sonst irgendwas? Mit diesem wunderbaren äh, Titel, äh, David Alaba ist der schwarze Beckenbauer und vielen anderen Dingen, die er dort äh, gesagt hat. Ja. Meint ihr, die haben eine wöchentliche Sitzung da unten in diesem ja. München? Wo die zusammenkommen und sich <lacht> überlegen, was sie sagen können, damit sie nominiert werden. Das klingt für mich fast so ein bisschen, bei FFH gibt es auch sowas Schlimmes, der Comedy-Keller. Und ich glaube, sowas gibt es München oh, oh, oh. mit dem Dummschwätzer-Keller. Ja, aber wir hey, müssen diese dem... Woche noch einen raushauen, Karl-Heinz, hast du noch was? Ey, Warte mal, Uli, warte, mir fällt da noch was ein. Ich kann, was muss was sagen. K könnte, könnte durchaus sein, dass die so ein, internes, so ein internes Ranking haben, wer irgendwie die schlimmste Zote reißt, ja. Es ist ganz ehrlich, genau, ich hatte das auch aufgeschrieben. Und ich, das ist mir die ganze Zeit immer in Erinnerung. jetzt hat der Vikus ist der mir zuvorgekommen. Sehr schön. Aber bei allem Respekt, ne? Der hat, hat sich wieder zu Sky gestellt, seinem Haus- und Hofsender. Ach, bei Sky. Erstmal sagt hier, hier, der, ja, alle, aber alle fällt mir sehr gut. Das ist so schwarze, äh, Franz Beckenbauer. Da stelle ich mir echt die Frage, so fein gefühlt, das ist jetzt nicht so deine Sache. Und dann hat er noch irgendwas ganz Nebulöses gesagt. Das hat er ja auch gut gemacht, hier, trotz der Zeit hier von, von, von, von äh, Black Lives. Matter hat er sich ja doch gut hingestellt und hat das doch alles gut wegmoderiert. Also hätte ich auch in diesem Ding irgendwas gesagt, so nach dem Motto aufgrund von seiner, von seiner Hautfarbe hätte er jetzt irgendwie bei Black Lives Matter eine besondere Rolle, wo ich mir auch... Ja, gesagt, hat er hast, eine besondere du Rolle. Du hast überhaupt nicht verstanden, du wurst. Nein, <lacht> es, ist, es ist wirklich eine Qual, also weil, weil Beckenbauer, ja, dann kann man natürlich schon, wenn du willst, kannst du mit Alaba vergleichen, von mir aus, ja. Aber Rumunige muss doch nicht immer so eine Scheiße erzählen. Kann der nicht einfach mal Einfach mal nix sagen, so. Es gibt auch, du kannst auch deine Spieler loben, ohne auf alte Granden dich zu berufen oder auch eine Hautfarbe eine Rolle spielen zu lassen. Das ist sowieso auch ein dum dummsinniger Vergleich. Allerbei ist ein ganz eigener, anderer, herausragend wunderbarer Spielertyp. Ja, Aber dass du, also da, das ist wirklich echt an der Grenze zu der Belastbarkeit für mich tatsächlich. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, im Sommer wird das alles ein bisschen relaxter. Und dann kommt eins nach dem anderen der Rummenigge äußert oh, sich. Der Höhner, es hat sich jetzt auch schon wieder Kleinkrieg angefangen hier mit dem BVB. Der BVB. <lacht> BVB ist doof. <lacht> es ist doch echt nicht zu fassen, oder? Was ist denn mit oh, den nein. beiden Leuten? Also da habe ich, das ist doch ein Drang nach Aufmerksamkeit. Ja, aber sowas aber so von. Es ist ja. wirklich. Und dann lungert, dann lungert dieser Sky Uli, der lungert vor dem Büro rum und dann kommt einer raus und sagt: hier Uli, komm mal, gib mir mal das Mikrofon, schau ein. Ich habe einen ja. für dich. Ich sag's jetzt, der BVB ist doof. Und der Alaba <lacht> ist schwarz. Also das ist, das genau ist das. unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Ja. Ja. Und dann war da noch die. Ja. Und, und Würstchen muss er dem Pep auch noch schicken, damit er in England endlich was Vernünftiges zu essen kriegt. Wow. Es tut alles sowas von weh. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch eine Nominierung, aber das später. <lacht> Also gut, Kalle Rummenige wunderbar, ähm, glaube ich, berechtigt eine Co-Nominierung von Vukos und von, von Marvin. So trage ich das jetzt hier ein. So, jetzt müssen wir, glaube ich, auch über den, den so wollen wir jetzt schon über den Social-Media-Fail des Jahres reden oder? Ja, müssen wir doch, glaube ich, jetzt, ne? Heute Hoffenheim mit ihrem wunderbar transfer Ankündigungsvideo. Ich hab's verpasst. Du hast es verpasst. So, Patricia, du hast gott Gott Gott ja, passiert so, also, so, so, einmal in diesem Social Media, was nicht verpasst. Sollen so wir es so dir erklären? <lacht> Bitte. Patricia, erklär doch mal. Also, ähm, die TSG Hoffenheim hat ja verkündet, dass Mijat Gacinovic jetzt bei Ihnen spielen wird. Hat auch ein schönes Bild gepostet im Hoffenheim-Trikot, soweit so normal. Unter diesem Tweet haben sie ein Video gemacht, ähm, wo sie... Sie haben kein Video gemacht. Äh, ja, sie haben ein Video genommen. Und äh, gepostet, und zwar den 70-Meter-Lauf aus dem Pokalfinale von Miat Gacinovic. Einfach als Video und dann hintendran schön ab jetzt in blau und ihr Logo draufgepackt auf den emotionalsten Moment der letzten Jahre bei Eintracht Frankfurt. Ja, einfach. aber da musst du Verständnis für haben. Ne? Wenn du keine Emotionen in deinem Verein hast, dann verstehst du das auch nicht, was das für andere Vereine bedeutet so, ne? Also, es, es muss tatsächlich sowas nicht Das muss der Grund sein, weil ich kann mir sonst nicht erklären, wie ein Mensch auf die Idee kommt, hey, komm, das ist eine gute Idee, das machen wir, das ist auch überhaupt nicht respektlos oder äh, irgendwie problematisch, lass das einfach mal machen. Ich kann, ich, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass sie es halt nicht kennen und nicht wissen, was das bedeutet für Fans eines Vereins, der nun mal emotionale Momente erlebt. Es tut mir leid. Das war ein großes Ärgernis, muss ich sagen. Ohne Scheiß, ohne Mist. Ist und ganz ehrlich. Respektlos. Als ich das heute gesehen ja, das habe, und auf dann siehst du natürlich, äh, natürlich sind dann die Eintracht-Fans auch, auch aufgebracht. Und dann siehst du auf der Gegenseite diese fan Fan-Darsteller, die sich dann darüber mockieren, dass die Eintracht-Fans sich aufregen. Ja, es ist halt der fucking größte Moment der letzten 20 Jahre bei Eintracht gewesen, der jetzt einfach so versucht wird umzufirmieren, da muss ich wirklich sagen, was ist denn los mit euch, ja? Also, äh, das, ich habe zwischenzeitlich schon überlegt, hat hat äh, Hoffmann eigentlich die Rechte daran? Da habe ich dann echt schon überlegt, ne? Ja? So Motto, also naja, vielleicht, also könnte man da ja mal nachhaken. Also es ist einfach echt respektlos, da muss man sich doch auch als Social Media Abteilung irgendwas gefallen lassen, oder? Also es also, klingt aber, als hättest Bettere. du deine Anwälte konsultiert und hättest dich dagegen entschieden. <lacht> Ich hab tatsächlich genau oder, oder, oder machen wir da heute Abend noch was? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, die Rechte Ich bin Ich bin in Stimmen. Ich habe ich hab gehört, hab gehört, welcher Kommentar dran ist. Und es das war das waren kein rechtlich geschützter Kommentar, den ich kenne. Also insofern sind die Chancen nicht ganz so gut. Vielleicht lässt sich an dem Bildmaterial was machen. Aber meine Güte, ey, mach doch was anderes. Das ist doch frech. Das ist ja, ein riesen Moment. Also das, also das muss ich doch als Bundesliga-Verein anders hinbekommen. Es ist auch absolut nervig, wie jetzt die ganzen Leute auf der Gegenseite sagen, ach ja, das ist doch völlig gang und gäbe, den Spieler mit einem Video, mit den Highlights von dem vorherigen äh, Verein anzukündigen. Nein. Ja, es ist gang und gäbe, aber es ist halt nicht der fucking Pokalsieg-Moment, der ja, allen Fans seit, was weiß ich, den letzten zwei Jahren nicht aus dem Kopf geht, dass der größte Moment der letzten Jahre ist. Was zur Hölle ist denn los? Ich verstehe Aber es halt ist nicht. Ist das gang und gäbe? Nee. nee. Glaube ich nicht. Also, also habe ich. Als, Verab als Verabschiedung, ja, dann machst du das nochmal irgendwie hier so Highlights zusammenschneiden und dann irgendwie sagen: hier, danke für 18 Tore, zwei Siege und sonst irgendwas. Aber ich habe noch nie einen Verein gesehen, der die Highlights von vorherigen Dingern da irgendwie zusammenschneidet. Wenn, dann machst du irgendwie, weiß ich nicht, aus das illegal Spick andere oder Fans irgendwas. auf YouTube. Das machen illegal andere ja. Fans auf YouTube, ja, ja. Nicht aber nicht der ich aufnehmende Verein. Außerdem ist die Rechte Lage in der Regel komplett unklar. Also, also gerade für Bundesliga-Vereine ist, ist, ist Social Media noch immer noch kein Freiwild, wo du wild Videos klauen kannst. Ja? Also, also auch da irgendwie total unprofessionell. Das machen Fans wirklich, keine Ahnung, wenn, keine Ahnung, jetzt wechselt zur Eintracht oder wechselt von der Eintracht nach, nach, nach, nach Anderlecht oder so. Dann werden Fans klauen sich die Videos zusammen, um dann äh, skippeln. Like oder Hölzenbein-Like-Scouting-Videos zusammenzuschneiden, aber es ist halt trotzdem nicht gang und gäbe. Ja. Sehr gut, ja. ja. Also, fand ich. Also, richtig äh, beschissener Move. Äh. Es ist tatsächlich der Dick-Move in Social Media des Jahres. Ohne Scheiß, schon Social Media-Fail. Ja, aber immerhin wird mal überhaupt von gesprochen. Genau. Bester richtig. Kommentar übrigens in den Tweets. Ich habe nochmal so grob durchgescrollt von Brato, der schreibt, äh, als Antwort schreibt: Wo bleibt der scheiß Impfstoffdiebner? Das wäre jetzt die wichtige ja, Frage. So. Das da ist die wichtige Frage. Dietmar, <lacht> <lacht> rück den Impfstoff raus. <lacht> naja. Naja, okay. Das also, Social-Media-Game ist, ist sogar noch peinlicher als das von RB Leipzig die ja irgendwie äh, sich da an Chelsea rangebaggert haben, Alter. als Timo Werner gegangen ist. Was war das denn? Also Boah. die haben das ja so, so verkauft wie, oh, guck mal, wir haben unseren Top-Spieler irgendwie, ja, der ist jetzt gegangen, aber es ist ganz toll und wir wünschen allen alles Gute und haben da irgendwie so ein Highlight-Video zum Abschied oder was weiß ich, was das alles war und ja genau, announced Timo Werner irgendwie gepostet auf ihrem Kanal. Wir haben auf ihrem Kanal gepostet, dass er geht und es so, das war fast wie ein Verpflichtungsvideo. Ich dachte, die haben den ja. erneut verpflichtet oder so. Ein Vertragsverlängerung ist oder so. Und dann hieß es, nee, der geht jetzt zu Chelsea, aber wir haben trotzdem mal ein nettes Video zusammengeschnitten. Das also. ist eine eigene Sekte. Das ist komplett Gagger. Die, die Roten Bullen aus Leipzig, die haben sich so mit diesem, mit diesem Giftgedränge ins Hirn gesprüht. Irgendwas scheint da komplett kaputt gegangen zu sein. Ohne Scheiß. Also die haben wirklich diesen Tweet gemacht. Timo Werner has arrived in Great Britain Congress Premier League. Und dann haben sie links daneben haben sie the normal one Jürgen Klopp. Rechts daneben the special one Jose Mourinho. Und in die Mitte haben sie the scoring one Timo Werner. Oh. Was ist los <lacht> mit euch? Gut, ja. gut, haben es eindeutig zu viele Busse gesegnet, dass da sowas passieren konnte. Oh, ei, ei, es ist ei, ei, ei. Das ist eine richtige Opferveranstaltung. Das das Ding ist halt, die wollen einfach Reichweite in England, glaube ich. Und das Ding ist, dass sich jeder in England über die jetzt lustig macht deshalb, aber das flirte ich einfach nicht. <lacht> ja, ich aber meine Zeit. Hoffnung ist halt, dass sie jetzt schon mal in England sich so rantasten wollen, weil sie dort irgendwie einen neuen Verein aufbauen, kaufen, wie auch immer. Und uns dann in Ruhe lassen, weil Leipzig dann das kleinere Konstrukt ist. Ja, das wird so kommen, definitiv. Ich warte drauf, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ich auch. <lacht> naja, geil. Schön, dass wir das auch noch besprochen haben. Was ein Ding, ey, richtiger Herz. <lacht> Hat auf jeden Fall jetzt gepasst zum peinlichen Social-Media-Game dieses Jahres. Äh, weiß oh, nicht, ja. wer peinlicher ist. Auf jeden Fall respektloser, ist auf jeden Fall ein Ja, das, das definitiv. Umlängend. Also da, da muss er auch, die Messlatte muss er dann nochmal drei Meter unter der Erde vergraben, dass der da nochmal irgendwie Heidewitzer <lacht> Heidewitzker, Herr Kapitän. So, und Marvin sagte, er hat noch einen. Jetzt wird's kindisch, ja. oder? Ja, also ganz ehrlich, äh, Martin Kind ist ja immer ein äh, Experte für sanfte Worte und für wohl überlegte Worte. Und jetzt ist er wieder eskaliert. Ähm, also bei allem Respekt, sein, sein sein Torhüter, den er letztes Jahr noch geholt hat, Zieler. Ne? Zieler spielt momentan, das muss man ganz kurz erklären, in der zweiten Liga bei Hannover keine großartige Rolle mehr. Esser, der bei Eintracht, der Eintracht ja zwischenzeitlich auch mal im ähm, Gespräch war, ist mittlerweile klarer Stammtorhüter bei Hannover. Es gibt keine Diskussion, ist sowieso auch ein super Typ. Ron-Robert Zieler kam ja vor einiger Zeit, ehemaliger Nationalspieler und, und jetzt verliert Martin Kind ernsthaft diese Worte. Bei uns wird er keine Chance mehr haben. Wir hätten ihn damals gar nicht verpflichten dürfen. Also da muss ich ernsthaft sagen, ja, also mein Hannover ist tatsächlich auch ein Verein, der mit Torhütern vielleicht nochmal eine Nummer sensibler umgehen sollte. Ja, also ich will jetzt nicht äh, an die Dinge erinnern, die dort passiert sind. Ja, das, ist eine, das sollte aber, Mitmenschlichkeit sollte vielleicht schon irgendwie einigermaßen wichtig sein, auch äh, den eigenen Mitspielern gegenüber oder den eigenen Spielern gegenüber. Und das hat äh, Martin Kitt wieder mal vermissen lassen. Ich finde, das ist eine Frechheit. Du kannst doch nicht du kannst nicht zum Nationalspieler sagen, bei uns wird er keine Chance mehr haben. Wir hätten ihn damals nie verpflichten dürfen. Also ich weiß nicht, das sind so Mikroaussagen die mich aber echt wütend machen, wo ich mir denke, das ist ein Nationalspieler gewesen, der hat richtig gut auch schon performt. Das ist vielleicht auch tatsächlich, ist das ein Spieler, den die Eintracht sogar kaufen sollte. Als zweiten Zieler, dann hast du eine richtig gute Konkurrenz, das, da geht noch was. Aber so Leute komplett abzuwerten, macht mich echt schon ein bisschen, also weiß ich nicht. ja. Und jetzt ist er zurückgerudert und gesagt, naja, das hätte ich sensibler hätte ich, hätte ich formulieren können. Also, weiß ich nicht, finde ich alles eine Sauerei. Hat aber vorher nochmal das nachgeschoben, das. dass man es als Profi hinnehmen muss. Ja, genau, richtig. Gehört, ja, genau. gehört dazu. So, ne? ja. Ja, also das, das, das, das ist schon, also das ist, gerade in der Situation, wie du schon gesagt hast, das ist, das ist tatsächlich das absolute Maß an Respektlosigkeit. Ja, ne? Ich bin auch, Gott weiß, kein Fan von Zieler, ne? aber so öffentlich sowas auszudrücken, ist halt schon hart. Wenn er meint, dass Spieler dass sich das anhören müssen, dann müssen Investoren sich jetzt auch anhören, dass sie, weiß ich nicht, Söhne einer Mutter sind oder... Ich weiß nicht, ist das gleiche umgekehrt. Also so, ja, da spricht nämlich niemand drüber. Ja. Das ist, muss, ja, muss man als Millionär so hinnehmen. Mal, ja, Milliardär. genau. Nicht Aber andersrum Milliardär. ist natürlich wieder ein Problem. Aber Spieler muss sich jeden respektlosen Scheiß gefallen lassen, den irgendein Funktionär, Investor, wer auch immer droppt. Das ist dann vollkommen in Ordnung natürlich. Und das ist ja eine Sache, die geht ja tatsächlich auch tiefer, nicht nur Ziele, sondern auch tiefer. Denn es ist ja so, guckt hier, gucken wir uns mal an, wie viele Spieler in der letzten Zeit ihre Karriere beendet haben. Ne? Also ich meine, klar, Schürle brauchen wir nicht drüber reden, aber auch Benedikt Höbe, das hat keinen Bock mehr und hat gesagt, dass das Business in den letzten Jahren nochmal sich extrem verändert hat. Das sind vielleicht auch tiefer liegende Gründe, die man, über die man mal nachdenken kann, wo vielleicht auch mal die Schuld ein bisschen bei den Funktionären gesucht werden könnte, weil es ist gerade so in dieser Leistungsdynamik, über die wir ja tatsächlich, und in Reflektiv jetzt, ähm, das mal ganz sehen. Sprechen wir auch drüber. Wir haben heute auch darüber gesprochen. Ähm, wer, ist, wer ist für den Kader noch tauglich? Bei wem wird es eng? Wen müssten wir mal vielleicht verleihen oder bei wem sehen wir keine Chance mehr? Und wir, wir, wir sind natürlich, wir sind Fans und wir versuchen das reflektiert zu machen. Aber auch die Art und Weise, wie, wie, ähm, wie äh, Vereinsobere darüber entscheiden, dass, da muss man sich halt auch einfach Gedanken machen. Ne? Wir haben uns aber auch die ganze Zeit entschuldigt, beziehungsweise eher ihr als, als ich, dass es uns sehr leid tut für, für Zuber, Auf jeden <lacht> heute Fall. so schlecht weggekommen zu sein. Auf jeden Fall. Definitiv. Der kann auch nichts dafür. Vielleicht ist er derjenige, der uns in der ersten Pokalrunde äh, dann, was weiß ich, mit drei Toren irgendwie nach vorne bringt dann ist wieder alles gut. Das geht ja auch schnell bei uns. Ja? Das ist jetzt nicht so, als also der er startet ja wirklich mit keiner Last dazu, weil der ist wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Insofern, dass ich jetzt, also, also in, in meiner Emotionalität, ich würde nie sagen, ich finde Zuber scheiße. Das interessiert mich halt einfach noch nicht. Ne? Ey, darum ging es ja. Es ging ja um die Transferpolitik genau, eigentlich. Ne? Also das genau, war ja, eigentlich war es ja, ja Kritik an eher Hütter und Bobic als an ihm. So ist es. Das ist ja auch richtig. Danke. Das sollte ja auch erlaubt sein, dass man da sportlich oder auch meinetwegen menschlich wenn man irgendwie mal was gehört hat, was einem nicht passt, dass man sagt, hey, ich denke, das passt nicht oder mir gefällt das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Genau. Brauchst aber halt einfach nicht die Spieler grundlos zu beleidigen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte und ja, die machen wir nicht. Äh, scheinbar dürfen Funktionäre das aber doch so ein bisschen durch die Blume machen. Naja. Oder auch nicht so durch die oder auch nicht. Durch ihr die habt Blume. die Macht. Ihr habt die Macht. Ihr könnt <lacht> entscheiden, wer ist euer Dummschwätzer der Woche, dann bekommt die Person die Abreibung. Ja. So. So ist es. Ja. Haben wir noch Empfehlungen oder möchtet ihr zum Ende schreiten? Ach, wir haben 23 Uhr, ich könnte langsam mal. Ja. Morgen um 7:30 Uhr im Büro sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Ähm, wir freuen uns natürlich auch in der zwölften Saison, die wir hier begleiten, über Support eurerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe die letzten Tage mal die Support-Seite ein bisschen aufgeräumt, den Text noch mal ein bisschen ähm, angepasst und es gibt jetzt da auch so eine wunderschöne Grafik, wo ihr mal seht, wie ihr uns tatsächlich in so einem Drei-Monatsschnitt äh, unterstützt. Und ja, wir freuen uns über jeden, der uns weiterhin unterstützen mag oder jetzt vielleicht auch neu hinzukommt. Wir wissen, dass das in der aktuellen Situation für den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz einfach ist. Aber überlegt euch doch mal, wenn ihr hier regelmäßig zuhört und das mögt, was wir hier machen, ob ihr nicht vielleicht den einen oder anderen Euro da lassen wollt. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, können damit die Kosten decken und vielleicht bleibt auch am Ende noch ein bisschen was bei uns hängen. Ja, das war als. Mega. Einstieg, das wäre echt mega. Genau, und ansonsten würde ich sagen, haben wir doch, glaube ich, hier ein ganz gutes äh, Thema äh, in diesen etwas mehr als zwei Stunden für den Saisonstart oder für den, ja, Saisonauftakt ähm, hinbekommen. Saisonvorbereitung ist, glaube ich, eher nicht Saisonstart, ne? Ja, äh, aber eigentlich, aber genau. äh, gut, der Europa-League-Saisonstart. Also ja, aber das, das geht ja nahtlos ineinander über, ne? Ist ja also eigentlich gestern Vorbereitungsstart, Al morgen Spielstart. Ja, genau. Von daher äh, steht ein bisschen was äh, vor uns. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt wieder in regelmäßigen Abständen melden. Ich glaube, da gibt es auch noch das ein oder andere transfertechnisch, was vielleicht auf uns zukommen könnte, was noch spannend wird. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir freuen uns, äh, dass ihr zugehört habt, wünschen euch bis dahin eine schöne Restwoche und dann sprechen wir in der nächsten Woche über das hoffentlich Weiterkommen in der Euroleague. Bis dahin. Macht's gut. Sehr gut. Tschüss. Cheers.